Ja. ja, das, das, ein das, das ist ein so. ah, Ich Mach's, liebe mach das. Mal. Ah. Er setzt sich auf die ah. Na, Mach. Ja, ah. ist gut. Ja, ist super. Ja, viel ah. Spaß. Ich habe den Beispiel einen Mann, bevor du gekommen bist, er soll den Brüder Lemou vermeiden. <lacht> das sieht ja eh keiner. Also auf der Aufnahme. <lacht> ah, naja, also wenn wir wenn wir was mit Tetten machen wollen mit Video-Dingen, dann hätten wir ja sowieso bei mir ins Institut gemusst, weil dann kann man sich Roboter auch angucken. Ja, wir wollen es aber ganz toll beschreiben jetzt. Ja, okay. Ja. Ich zum Beispiel, weil du nicht weißt, wie sie aussehen. Ja, aber das Ich weiß sie auch nicht. und der Roboter stelle ich mir immer... Terminator, gell? Also genau, das so auch diese, nicht. Diese, diese Diese Hilfe, die die Invasion kommt, das ist schon... Ich habe zu also Weihnachten ein Buch gekriegt, das heißt How to Build a Robot Army. Weil begrüßen okay. <lacht> wir jetzt mal kurz, ja, genau. Dann, sonst genau. wir sind ja mit dem Thema. Inter interessante Sachen. Ich, ich begrüße, weil ich nämlich die Nummer nachgeschaut habe, gerade eben. Streber. Ja genau, gerade Geil, eben. Ich habe mich schon wundern, was er gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> ich habe mich total vorbereitet, denn ich weiß, dass ich jetzt zur Würzbischung Nummer 89 begrüßen darf. Ähm, hallo Alex. Hallo Ralf. Und hallo Doris. Hi. Hi. Äh, Gast heute äh, bei uns äh, ist Doris, A Doris Aschenbrenner, oh, Dor ist Dor schwierig. Doris Aschenbrenner, so ist es richtig. Hast du schon was getrunken? Äh, ich habe einen Espresso und ein Prosecco getrunken, ja. so. Also nix. <lacht> das war schon wieder eine Stunde her. Ähm, ja, wir sitzen hier Lauschig am, am Mainufer, am alten Kran, in der Sonne, Abendsonne, wunderschön. Dorisch, Dorisch, Doris, die Dorisch zwischen uns. <lacht> <lacht> Irgendwie so eine hessischen Einschlager Kennst du der Werner-Schild? Hä? Asterix und der Werner-Schild? Ja, ja genau. Mm, genau ja. Ohne Fleisch kein Preis. Schon gelesen. Genau. Was, ohne Fleisch? <lacht> <lacht> ja, ja, ohne Fleisch auch. <lacht> ohne Fleisch kein Preis. <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, ja. Doris, ähm, wer sie nicht kennt, man könnte sie kennen, ähm, im Augenblick zumindest, äh, jetzt September, nee, August 2013, <lacht> ist sie ähm, netzpolitische Sprecherin der SPD in Bayern von Christian Ude. Und du bist äh, Landtagskandidatin in Kitzingen. Ja, aber ich darf ja, die Rede heute Genau, und das wollte ich sagen, das streichen wir jetzt nämlich alles. <lacht> äh, da kann man sie kennen, aber wo Doris wirklich gut ist. Ähm, <lacht> Hallo, das möchte ich <lacht> wissen. Unter anderem, unter anderem wirklich gut ist. Und ähm, äh, wo die alle sie beneiden, denn Doris baut Roboter. Oder macht, macht, macht in Robotern? Macht in Robotern, ja. Also eigentlich wollte ich ja nur, dass Menschen mich dafür, dass ich den ganzen Tag irgendwie rumbastel und Dinge zusammenbaue und rumspiele, dass mir Menschen dafür Geld zahlen. Und jetzt habe ich eigentlich mein mein Lebenstraum, ist, zumindest was das angeht, erstmal in Erfüllung gegangen. Man hat immer ein bisschen Eindruck, wie in der Robotik oben, Lehrstuhl 7 für Informatik oder auch das Zentrum für Telematik, in dem ich eben arbeite. Das sind so ein bisschen die, ja... Der Kindergarten, die Gruppe ähm, Technik-Verrückte, die dann irgendwie den ganzen Tag irgendwie Dinge bauen und ausprobieren und zusammenwurscheln und halt ja, mit ferngesteuerten Autos durch die Gegend fahren oder irgendwie lustige Roboterarme durch die Gegend bewegen, ja. Und genau so ist, ist es. Ich, wir tun nur was Sinnvolles, aber <lacht> es, es hat schon so eine spielerische Komponente, die Ganze in der ganzen Forschung eigentlich nicht rausdiskutieren. Wäre auch schade. Aber gut, das stimmt, du bist jetzt an der, an der Uni, Uni Würzburg. Ähm an der Informatik. Ja, genau, also wir haben ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das nennt sich Zentrum für Telematik, mhm. aber das ist sehr, sehr, also wie Fraunhofer, bloß in Klein. Mhm. Und wir sind äh, arbeiten ganz intensiv auch mit dem Lehrstuhl 7 zusammen, aus dem quasi für Informatik. Aber das gehört trotzdem nicht zur Uni. Äh, genau, also es ist quasi, es gehört nicht zur Uni, aber es ist halt ein so ein Anhängsel mhm. an die Uni ran. Aber wie zahlt dann Gehalt oder bist du an der Uni? Nee, nee. Die, das TFT zahlt mein Gehalt. Das ist eine, wie bei Fraunhofer, ist ja zum Beispiel Drittel, Drittel, Drittel mhm. finanziert, Drittel Grundsicherung, Drittel Industrieaufträge und Drittel Forschungsaufträge. Forschungsaufträge sind halt irgendwie, was du ähm, auf verschiedenen Ebenen an Mitteln bekommen kannst, meistens auch staatliche Mittel, bayerisches Wirtschaftsministerium zum Beispiel oder Wissenschaftsministerium, Bundesministerium für Bildung und Forschung oder auch europäische Forschungsprojekte, da kann man Anträge schreiben, das macht sehr viel Spaß und dann bekommt man äh, irgendwann Geld dafür, für eine coole Idee, die man gehabt hat. Oder Deutsche Forschungsgemeinschaft oder so, sowas mhm. machen wir zum Beispiel, das ist eben dieser dritte Topf. Der zweite Topf ist eben Direktaufträge, wenn sagen Leute, wir brauchen mal ein paar Verrückte, die uns das zusammenbasteln, die können auch zu uns kommen, während wir halt eben kein klassisches Ingenieurbüro sind, sondern halt die etwas verrückteren Lösungen auch machen und äh, eine Grundförderung von seiten des Staates, aber eben nicht von der Uni, sondern es ist eine Sonderforschung, äh, Sonderforschungsförderung in also dem Fall vom Wirtschaftsministerium. So ein Topf halt dann. Töpfe, genau. genau. Aber du bist ja äh, Diplom-Informatikerin. Yep. Ja. Fertige. Ja, ja. ja, ja. ja. Dissertierende sogar habe ich gelesen. <lacht> ja, also äh, ich, ich, ich versuche das mit der Promotion parallel auch nochmal, gerade ist ein bisschen mit Zeit äh, nicht so knackig, aber äh, generell schreibe ich eigentlich auch, also im Bereich Schwarmrobotik, Schwärme, mobile Roboter, äh, das ist auch mein Promotionsthema. Okay, da kommen wir das gleich war drauf, das die Schwärme. Schwärme. Schwärme. Nicht Schwämme. Ah, Schwärme. Viele. Ja. Also so die roboter wir hatten das da vorhin schon. <lacht> die Weltherrschaft. Nein, Nein, nicht militärische Forschung, ich möchte nochmal drauf hinweisen, das ist echt ganz wichtig. Ja, da kommen wir auch noch drauf, ja. Ja, ja, okay, gut. <lacht> so wie iRobot, die ja. dann immer größer werden und dann sich irgendwann verselbstständigen. Also das wäre natürlich so ein bisschen, also je human, also je, je, intelligenter du den Kram machst, desto cooler ist es eigentlich erstmal vom ersten Gefühl her. Ne? Ähm, wenn man ein bisschen anguckt, wie intelligent kriegst du es, mhm. äh, ist man noch weit von Hollywood entfernt. Aber viele Sachen, ähm, die auch in der Science Fiction oder so immer angedacht wurden, gehen mittlerweile. Manche Sachen gehen eben noch nicht. Also die ganze Asimov-Geschichte, wir brauchen das Positronengehirn unbedingt. Ähm, dann ist das machbar, aber momentan äh, mit den Rechenleistungen, die du zur Verfügung hast und vor allem diesen kognitiven Fähigkeiten, das dauert noch ein bisschen. Baust du die dann auch selber technisch zusammen oder, oder, oder programmierst du das, dass sie immer intelligenter werden? Wir haben, mehrere, wir haben mehrere Teile. Also das eine ist, du hast ja mobile Roboter, die sind wie man schon sich denken kann beweglich, also fahren zum Beispiel rum oder so und Roboterarme, das sind diese klassischen Industrie, Industrieroboter und wir haben eigentlich beides. Mhm. Wir haben, äh, von den beiden großen, also von einem sehr großen äh, Industrieroboterhersteller Kuka haben wir welche dastehen und jetzt bekommen wir eben auch von REIS, das ist ein unterfränkischer Robotikhersteller, ja. auch einen Roboterarm oben mit hingestellt. Und dann und haben wir nur du. und die programmieren wir nur, die bauen wir nicht. Also das bauen ja. die Roboterhersteller. Da ist unglaublich viel ähm, mit äh, das, also von der von den Motoren und so weiter und so fort. Das ist nicht trivial, was da so dahinter steckt und äh, die müssen natürlich auch, die können sich unglaublich schnell bewegen. Und die bauen wir nicht selber. Wir sind keine Maschinenbauer, sondern wir haben die im Prinzip und programmieren die dann mhm. Und erweitern die um Sensorik und so ein Kram. Ja, cool. Und parallel dazu gibt es die mobilen Roboter. Klingt aber eher langweilig, muss ich sagen. Also in so ein Roboterarm programmieren, <lacht> das, das hat man nee. doch seit, vor, seit 20 Jahren. Da wird halt was geschweißt. Bei Opel in Rüsselsheim am Band. Ja, also. Da wird halt das, der Ablauf halt hier schweißen und dann macht er das. Ja, hast du das schon mal gemacht? schweißen? <lacht> Nein, die Dinger programmiert. Nee. Das ist ziemlich cool. Also du musst sie ähm, Punkt für Punkt einteachen, äh, ist der Vorgang. Und dann ähm, ja, tatsächlich anlernen. Die, anlernen, aber das ist Fachsprache. Ja, teachen, ich, das ja nur. So, und du baust dann im Prinzip diesen Weg mit Trajektorie auf mhm. und sagst ihm, er die, wie er die am besten verbinden soll. Mhm. Und ähm, dann drehst du eigentlich, das ist der das ist schon interessant genug und dann schrägst du im Prinzip die Geschwindigkeit hoch und optimierst dran rum. Da kannst du noch extrem viel machen und der macht den dann halt die ganze die ganze Zeit. Was natürlich ganz cool. Das ist das, was Industrie momentan mit diesen Roboter macht. Da mhm. hast du recht, da ist noch nicht viel Forschung dabei, aber trotzdem ist es cool. <lacht> ähm, und äh, vor allem, die sind also die sind so hammerschnell. Du musst dir das mal angucken, das ist wirklich toll. Und äh, richtig, einfach richtig elegant. Und äh, was wir machen, ist äh, Intelligenz in den Kram reinbringen. Okay. Also, ähm, Sensoren reinbauen, Augmented Reality ähm, zum Beispiel, äh, Steuerungsmechanismen, dass ich mit Gestensteuerung auch Sachen machen kann, was es eben noch nicht gibt. Mhm. Oder ich kann eben die Roboter in einer virtuellen oder in einer Augmented Reality ähm, simulieren und mir dann Sachen besser vorstellen. Zum Beispiel bevor ich den Move mache, simuliere ich ihn einmal und integriere das in mein Kamerabild. Um zu gucken, ob der dann irgendeinen Scheiß macht, was manchmal passiert, wenn man vergisst, irgendwelche Koordinatensysteme umzustellen. Ähm, und bevor der dann irgendwie an die Wand fährt, wäre es ganz gut, wenn man das weiß. Und äh, solche Sachen äh, bauen wir so, auch. Jetzt zerbröselt ich mal die Fachsprache ein bisschen. Also, niemand ah, ja, weiß es ja nicht, augmented mehr, was, was augmented reality ist. Alex mich auch so an. Ist, ach so, okay, sorry. Also, Virtual <lacht> Reality ist so einigermaßen klar. Also, ja. Virtuelle Realität, mhm. so äh, Star Trek, Holodeck. Ich ja. habe so viel Star Trek nicht geguckt, aber Holodeck, glaube ich, das ja. Okay, gut, also. Vor allem deine äh, Schüler, die wissen das. Völlige. Na, aber Nein, aber ich weiß nicht, wissen Sie noch nicht, nee, Star Trek Nicht mal, aber stimmt, der ist ja wieder 80er. Also gut, äh, völlige virtuelle Realität. Äh, ich bin in dem Computerspiel quasi drin. Das ist die, in den einen Bereich und Augmented Reality ist wie Google Glass. Mhm. Ich habe virtuelle Objekte. Die ich in die Realität integriere, mhm. sodass ich so das Gefühl habe, die wären da, da, aber die sind halt einfach trotzdem nur äh, virtuell. Also, ich habe einen Bildschirm vor mir, muss ich dir vorstellen, vor den Augen. Irgendwie. Bei, ja. bei der ist nur einer, aber man kann es auch im Handy auch machen, gibt ja auch so einfache Handy-Anwendungen. Genau. Ähm, das das Kamerabild quasi von der Umgebung, was ich sehe, ganz normal, was ich mit halt einem normalen Auge auch sehen würde, und darauf eingeblendet sind halt irgendwie virtuellen Geschichten, drüber geblendet nochmal. Ja, da gibt es gerade ganz coole Sachen irgendwie mit dem IKEA-Katalog. Du kannst deinen Katalog irgendwie äh, auf den Boden legen und da ist so ein, so ein, so ein, so ein Marker drauf. Und wenn du es dann mit dem Handy oder mit dem Tablet anguckst, steht dann da das Sofa, je nachdem, also was Echt? du da haben willst. und kannst es dann so also an der Stelle, wo der Katalog ist? Dann genau, ja. ja. Ja. und so Sachen kannst du dann machen das, das ist echt nice ja. Also da kann das wird da Janik <lacht> ja und es ist nicht so schwer zu verrucken ne? das ist ein <lacht> ja. also eine Frauenanwendung kann man sagen das ist keine Frauenanwendung was hat denn das mit dem Geschlecht zu tun <lacht> aus meiner Sicht ist es eine Frauenanwendung weil ich mit Möbeln nichts am gut ja okay also du kannst das auch, das auch mein mit, Problem, du kannst kann auch das sein. auch mit Lego machen weil Lego hat das auch gemacht, äh, dass du äh, dann irgendeine irgende Tags auf ihren Lego Kisten drauf und dann konnten sich dann die Kinder oder die Puppies oder was auch immer, ne, Menschen, die sich Lego kaufen, äh, vor diesen Screen hinstellen und sagen so, hey, und dann hattest du das fertig gebaute quasi in der Hand anstatt der Kiste. Okay. Und damit du weißt, was da so drin ist. Und das Echt, ist eigentlich, wow. sowas kannst du bauen, das ist <lacht> recht cool. Du musst du mal googeln oder, also YouTube gibt es da ewig viele äh, Videos auch zu. Ähm, da gibt es schon relativ viel und sowas wollen wir eben mit Robotern machen. Weil alles, was man mit Robotern kombiniert, ist noch cooler. Obwohl es schon allein cool ist. Und wo, wie ist dann die Kombination mit Robotern? Das heißt, ihr habt dieses Augmented, äh, Augmented äh, Reality-Dings da irgendwie vor euch und dann passiert dann was? Also momentan, also wir machen gerade ein Projekt, da machen wir irgendwie Fernwartung. Mhm. Also irgendwie hier in Bayern sitzt jemand, die Anlage steht aber in Hintertimbuktu. Und da vor Ort sitzt irgendjemand, der dann nur anruft und sagt: Geht nicht. Und du musst ihm jetzt irgendwie erklären, was er jetzt tun soll. Und das ist gar nicht mal so trivial, wenn du nur ein Telefon ja, zur Verfügung das, hast. Hat jeden mal eben Support gemacht, hat, genau. der Mutti mal per Telefon erklärt, warum der Computer nicht mehr geht. Mami, Mami, der Computer geht nicht mehr. der wieder geht nicht mehr. Ja, der Monitor ist ganz schwarz. Ja, hast ihn eingeschaltet. Ja, ich habe ihn eingeschaltet. Dann schalte ihn doch mal aus. Ja, jetzt geht er. Also das ist. Also ich, ich liebe Support. Auf jeden Fall. Äh, äh, ja, das versuchst du. Und ist natürlich cooler, wenn du dir das besser vorstellen kannst. Also wenn du das Gefühl hast, du bist da wirklich vor der Anlage und den Knopf musst du drücken und so. Und so Sachen kannst du eben mit Augmented Reality unterstützen, weil du hast ja das video bild vor Ort von dem Menschen, der da vor der Anlage rumläuft und das habe ich dann auch bei mir. Und ich kann ihm dann sagen, ey, bitte den Knopf. Und dann erscheint dieser Knopf zum Beispiel bei ihm irgendwie grün oder helllila lila oder was auch immer. Und dann weiß er, welchen Knopf er oder hat. Oder kannst du auch direkt über den irgendeinen Roboter dann steuern? Ja, wie, kann man auch. Dass also du einen so Arm hast und, und, und auf der Gegenseite auch einen Arm? Oder, äh, ja, oder, keine also wir haben so Kram auch. Mhm. Also du kannst die fernsteuern übers Internet. Das darfst du bloß eigentlich nicht. Wieso? Aber es geht. Ja, aus, aus Security-Safety ähm, und Security-Sachen. Äh, also Safety heißt Anlagensicherheit. Mhm dass dieser Roboter nicht äh, die Anlage selber kaputt macht oder die Menschen die da stehen kaputt macht. Das ist jetzt die diese ja. ja, die erste der erste große Satz bei der Roboter Industrieroboter Schulung ist The robot is always stronger than you. Der Roboter ist immer stärker als du und das Ding ist also auch halt sakrisch schnell, unglaublich viel Dynamik, also das haut dich einfach weg, wenn du da im Weg stehst und das will halt keiner. Also das man, muss man da aufpassen. Machen. Äh, man, Darf es aber nicht, weil ich keine Menschen kaputt machen will. Deswegen musst du bei sowas halt einfach extrem aufpassen. Und Fernsteuerung können wir. Es gibt dann halt so Möglichkeiten, dass der vor Ort dann den Knopf drückt und mhm. dass du es dann doch bewegen kannst und so sowas. Aber, ähm, aber macht man es trotzdem? Ich meine, kann es nicht hin und wieder mal total nützlich sein, das äh, wirklich fern zu steuern? Ja, also wie gesagt, momentan macht man es eben aus, aus Sicherheitsüberlegungen ja. nicht. Wir können es aber. Also wir können das mit dem Technik, die Oder wir was, da auch gerade bauen. Wenn keine Menschen vor Ort sind, Katastrophe, ich meine, Szenario, keine Ahnung, ob es es gibt. Äh, es gibt ja auch so Roboter im Katastrophenbereich irgendwie eingesetzt für sowas, weil da kann man keine Menschen mehr kaputt machen, großartig, genau. Erstmal zumindest. Ja. Das haben wir jetzt ja. dann gefunden. Ja, ja also, wir haben zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel, der Kollege hat ein Paper geschrieben über Handling von Brennstäben und so ein Kram, ähm, wo du eben als Mensch gar nicht rein willst ja. und ähm, da dann eben auch so Fernwartungssachen äh, zu machen. Und wenn, wenn das ein abgesperrter Bereich ist, hast du auch kein Problem mehr mit, mit rechtlichen Problemen. Also das ja, dann, ist, dann wird äh, es, gehen. Dann geht es. Mhm. Aber halt blöd ist, wenn da irgendjemand rumläuft und du siehst ihn zu langsam, weil das Videobild gerade verzögert oder was auch immer. Und, äh, das, Zack, hab das Ding in die Fresse. Ja. Das will niemand. Und solche Geschichten musst du halt dann auch beachten, wenn du so Sachen machst. Aber wir bauen, gerade in dem Bereich ist viel Forschung, was mhm. passiert. Und da sind wir zum Beispiel momentan aktiv. Das ist der Industrieroboterbereich. Da passiert schon viel, was ich jetzt schon als spannend bezeichnen würde. Also auch so Regelungen über Netzwerke oder so. Da mhm. gibt es noch einiges zu tun. Noch so ein Roboter, der oh, jeder baut. Oh, also wir bauen die, wie gesagt, wir programmieren die in dem Fall. Ja, ja. ja das kommt halt darauf an, wie viel du ausgeben willst, ne? Alex, also du das kannst ist du mal, Sag du mal. <lacht> sagen wir es mal so, also wir sind im fünfstelligen Bereich, fängt es irgendwann mal an. Ich, ich habe weiter oben das los. Ich jetzt aber nee, auch. Das Nee, das geht eigentlich in dem Bereich so ein bisschen an. Da kriegst du so einen Arm schon. Für, für 50.000 Euro oder so. 50.000 Euro kriegst du einen Arm. Echt? Aha. Aber du solltest dann, ähm, dann musst du das Ding ja auch noch transportieren und dann hast du irgendwie so äh, die, die Gripper oder die Tools, die dazugehören. Gripper, Gripper, Gripper. Gripper, ist wenn du, also du hast ja vorne so ein, so ein Ende des Arms. Greifer. Ja, und da hast du quasi den, den Tool Center Point, also den, den, den Arbeitspunkt. <lacht> Tut mir leid, das Zeug ist voll ja, ja, so ja Ja, ja, ja, ja, ja. ist ja nicht schlimm. Aber. Ja, das ist echt schlimm. Aber das, ähm, was ganz schlimm ist, wenn man mit, äh, also wir haben wir benutzen ja die ganzen englischen Begriffe, yeah. die Franzosen übersetzen das alles. Über, wenn du mit Franzosen versuchst, über, über Informatik zu reden, es geht nicht, weil ich immer nie weiß, wovon die reden und die wissen es bei mir nicht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, äh, soweit man sich im nicht-französischsprachigen Bereich und daher mainly Englisch ähm, Bereich äh, bewegt in Informatik verstehen sich alle. Das ist ganz gut. Aber musst du, das mal für uns du und und aber Doktorarbeit dann auf D Englisch schreiben oder, musst du, oder kannst du dir auf Deutsch schreiben? Ja, auf Französisch. Ja, <lacht> ne, ähm, Paper schreibst du schon auf Englisch, mhm. also halt diese Du meinst du auf Paper? Ja. Sonst hieß du ja Papier. Dinge, die du veröffentlicht in, in, in, oh mein Gott, Journals, Journalen? Ähm, wissenschaftlichen, Fachzeitschriften. Ja, also, ja sowas. Und, und Konferenzen. Und oh, das ist die Konkurrenz übrigens, ich gerade. Der Hallo. Hi. <lacht> ja, auf jeden Fall, also, tut mir leid, ihr müsst mich einfach immer dann... Du hast so einen Arbeitspunkt von diesem ja. Roboterarm und äh, da steckt dann normalerweise ein Werkzeug drin. Entweder nur so ein Greifer mhm. oder der Schweißer oder was auch immer, ne? Oder die Laserpistole. Oder die Laserpistole, <lacht> genau. <lacht> Ja, grüß Gott. Wir können mal hallo sagen, Hallo. Hallo, hallo. hallo. hallo. Also, Vorsicht, Zigarette? Hallo. hallo. Angelia, grüß dich, hi. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Super. Ja, sag dir dann, wer das ist die Mensch. Der Herr Liese ist da, ja. schon begrüßt mit Namen. Wir haben nur gerade die wer uns gerade kurz begrüßt hat. Ja, genau, weil ja, wir haben es ja gesagt. Ja, ja, das ja. Man kann sich politisch fetzen, aber persönlich kann man sich mögen. Das ne? ist wichtig, das ist extrem wichtig. Aber ja. war gute Kumpels bei der Sozialdemokratie in Berlin gehabt. den Anton Schaaf zum Beispiel, mhm, das war ja. einer, mit dem kannst du wunderschöner Bier trinken, über alle Bereiche. Im Bundestag hat er dich gefetzt, aber eine halbe Stunde später warst du drüben in der parlamentarischen Gesellschaft, hast du wieder Bier Ich und es gar nicht so gemäht. Das weiß ich ja. Ne? Das ist wichtig, ja. Das das Alkohol verbindet, das ist Das würde ich mir auch ja. wünschen, also weil man arbeitet ja in dem Bereich auch. Gut. Und mal, okay. Ich wünsche euch was. Ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss auch auf gerne. Wiedersehen. Ciao. So, das Einzige, was ich immer falsch mache, ich duze die CSUler auch. Ja weil und? die SPDler duzen sich ja alle. Genossen. Ja. Und ich duze dann die anderen. Bei den Grünen macht es nichts, aber bei CSU dann denke ich mir so, man, ich habe die schon wieder alle. Also im Podcast duzen wir eh alle. Ja, jetzt im ja. Internet ja, auch. Ja, bis auf... Äh, den, äh, die Frau Beckmann und die nee, Frau Die haben die nicht auch geduzt? Nein. Sicher? sicher. Den den ja. Ich finde den Georg kann man schon duzen. Georg kann man, den haben wir geduzt. <lacht> Nein. Doch. Nein, beide Male nicht. Ne? Sicher? Beide Male nicht. Ey, ich, das muss ich echt nachhören, da bin ich echt nicht sicher. Den haben wir nicht geduzt. Den Feldhauer haben wir. Auch Beckmann nicht. Und den, den Feldhauer auch nicht. Also ich glaube ich schon. Nein, das waren die drei. Aber ich bin auch ein notorischer Duzer, ich gebe es wirklich ja, zu. Ich finde das auch gut, ehrlich gesagt. Also, äh. Ich finde sie dermaßen veraltet und im Internet gibt es da sowieso nicht mehr. Eben, ja, Podcast gleich gar nicht. Ja, und Podcast ist auch so Teil von Neuland, ne? bei <lacht> ja, Rosenthal, Beckmann, Felgenhauer hätte ich es auch echt komisch gefunden, wenn wir die einfach so geduzt hätten. Oder ist wenn du? man das mit denen vorgesagt hätte. Der duzt so mich aber auch immer, der, der Rosenthal. Ich darf ihn auch duzen. Sind ja fast gleich alt. Ja, also komm <lacht> halt. <lacht> ja, du bist noch Bürgermeister. Werden. <lacht> Ja, ja der, der Georg könnte das nächste Mal auch wieder, dann, dann äh, fällt ja die Altersgrenze. Ach so. Ja. hast heißt, unseren Plan durchschaut, mein Quatsch. Ja. Und oh, wir haben es aufgezeichnet, sehr gut. Ja, ja. Jetzt ist es raus. Fünf Jahre Landtag und dann wieder OB. Ey, das funktioniert halt vom Timing nicht, ne? So sechs Jahre stimmt, Turnus stimmt. Von, von Kommunalwahlen und so. Nee, also ich glaube. Gut, ich darf mal zurück zum, zu von einem seelenlosen Thema zum anderen seelenlosen Thema. Das ist Thema. Seelenlos. Also ich das seelenlos. Die Roboter nicht, das stimmt. Nee, genau. Also du kannst, du kannst ja auch immer gut draufkleben. Roboter kannst du ja nicht mal duzen. Doch, du kannst wunderbar mit denen schimpfen. Das bringt nichts. Ja, das, das ja genau. Du Arsch. Ja, ich schimpfe dir auch immer. Das sagt mit Computern ja auch. Der schimpft nicht mit seinen technischen Kriterien, wenn funktionieren Ja, das funktioniert, funktioniert wie ja. sie funktionieren soll. Ja, eben. Also deswegen, ich finde es gerade dazu. man kann auch noch Augen draufkleben, dann ist noch ein bisschen... <lacht> <lacht> Ja, macht ihr sowas Humanoides irgendwie auch bei uns? Ja, nee, also Humanoide machen wir nicht. Wir machen äh, eben die Industrieroboter, über die wir uns unterhalten haben. Wir machen mhm. mobile Robotik. Das sind ähm, im Prinzip ferngesteuerte Autos, die sehr viel mehr können als ferngesteuerte Autos. Sind es wirklich Autos sind es nur, nur, nur, nur Kisten, die fahren? Äh, die fahren. Es sind Kisten, die fahren. Okay. Also, das das fahren so wie können sein, dass so die Autos sind? Möglich. Nee, wir haben auch, also die, die Bundeswehr-Uni zum Beispiel äh, baut so Technik, wie wir sie halt in die Kleinen reinbauen, auch einfach in richtige Autos ein. Mhm. In dem Bereich, wir brauchst halt einen Automobiler, der mit dir äh, koaliert und will und so, ne? Also, das, ähm, muss man halt dann immer schauen. Wenn das irgendwie jemand möchte, können wir das tun. <lacht> was das machen diesen, wir sicher und, gerne. Was macht ihr mit mobilen dann? Also, was wir momentan machen, ähm, ist, äh, nicht nur die, der einzelne mobile Roboter ist, wir mal, so relativ Also, wir haben ihn selber entwickelt, mhm. auch selber gebaut. Ähm, und also zwar aus Baukastensystemen ein bisschen hinaus entwickelt, aber die Elektronik auch komplett selbst entwickelt, das Betriebssystem, was da drauf läuft, ähm, haben die äh, Kollegen selbst geschrieben etc. Und ähm, da wird auch kontinuierlich eigentlich dran weiterentwickelt. Aber das richtig Spannende ist, wenn es nicht nur ein Roboter ist, sondern mehrere. Und wenn die irgendwie zusammen was tun. was tun die? Ähm, wir haben jetzt verschiedene Projekte in dem Bereich schon hm? gemacht, und äh, beziehungsweise wollen noch mehr machen. Was wir jetzt schon gemacht haben, ist so Zusammenarbeit beim zivilen Objektschutz. Klingt total langweilig, aber wenn ich so einen Containerhafen habe, will ich halt wissen, was da los ist. Und ich will vielleicht als Wachmannschaft da die ganze Zeit rumlaufen, sondern es wäre eigentlich schön, wenn ich fahrende Kameras hätte, die den Job für mich erledigen. Und die müssen sich ein bisschen koordinieren und dann habe ich eventuell, reiß mal das Netz ab, also die Netzverbindung und die müssen natürlich auch wissen, wo sie sind und so. Mhm. So Sachen haben wir jetzt eben geschrieben. Das heißt, ich, wir können sowohl in der Simulationsumgebung, als auch in echt, ähm, so einen Schwarm, also mehrere von den Dingern koordinieren und sagen, okay, ihr, wir geben euch ein paar Routen vor und ihr sprecht euch ein bisschen miteinander ab. Äh, zum Beispiel, der andere Kollege hat schon mal ein Szenario entwickelt für ähm, Schneeschippen am Frankfurter Flughafen mit mehreren ähm, verteilten ähm, Schneeschipper-Fahrzeugen mhm. und die mussten vorher eben herausfinden, welches die optimale Route wenn wir so und so viele schneeschipper sind. Wie müssen wir dann den Schneeschippen, damit wir möglichst schnell fertig sind und so Kram Das machen sind ja auch im privaten Bereich eigentlich. Ja, du kannst nicht staubsaug -Roboter. Gibt's, gibt's auch schon, ja schon, Ja, ich weiß, aber da ist das Problem, du brauchst momentan nicht im Schwarm. Also du brauchst, die die an, ja. Ja, du brauchst weder die Rasenmäher noch die Staubsauger noch, ähm, was ich eigentlich schade finde, ähm, die brauchst du momentan noch nicht mhm. wirklich im Schwarm. Aber wenn äh, die Produktkosten niedriger werden und die sind ja schon massiv gefallen, wenn man so die ursprünglichen Entwicklungskosten mal ähm, als Hausnummer nimmt, dann äh, ist es natürlich eventuell schon lukrativ pro Zimmer einen Roboter zu haben oder so, die sich dann ein bisschen absprechen so oh, musst du heute das Klo putzen oder darf ich oder so ne? Also ähm, sowas in die Richtung. Das kann man schon vorstellen, aber momentan sind die noch zu teuer. Du hast ja einen, wenn du einen hast, einen ha Staubsaugerroboter äh, in Wohnung denke ich normalerweise und setzt also ihn halt weiß, was selber du im von Zimmer zu um Ja, also mal? die sind, die die gut sind, äh, hm. sind schon ab 300 Euro dann eigentlich eher. Es gibt ein paar billigere, aber das was ich bis jetzt ausprobiert habe die haben zumindest für meine Wohnung nicht Das so. war ein bisschen schade. Also ich hatte eben verschiedene ausprobiert mhm. und äh, die sind es nicht gewesen bislang. Also die kommen irgendwie mit dem Chaos, das in meiner Wohnung herrscht, irgendwie noch nicht so klar. Äh, ein Kumpel von mir hat einen, äh, der hat aber äh, wirklich nicht viel rumstehen und so und das ist, der macht das dann auch immer, hat eine Webcam draufgebaut und guckt dann von der Arbeit die da, ob der Roboter dann gerade Staub saugt. Echt? Und die kann man sogar dann online angucken? Was ja, und machen. es gibt auch unglaublich viele Videos auf YouTube, wo Katzen mitfahren. <lacht> <lacht> das ist, okay. Also scheint wohl, es kommt ein bisschen auf die Katze drauf an, aber wenn die sich an das Ding gewöhnt haben, finden sie es eigentlich ganz cool, auf dem Ding rumgefahren zu werden. Also die Roomba, also R-O-O-M-B-A, sind eigentlich die, die Marktführer in dem Bereich noch so mal so ein bisschen. Und die auch von, von dem, was ich mittlerweile so mitgekriegt habe, selber ausprobiert habe, ähm, das was ist was taugt. Ich finde halt 300 Euro für einen Staubsauger ist halt schon noch ein Wort, ne? Also gut, wenn du einen guten Vorwerk-Staubsauger kaufst, ist sie auch teurer, ja, aber den musst du nicht äh, selber noch da Ich würde mir aber lieber einen Dyson kaufen, die saugen effektiver. Jetzt, die genau, gleich. ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir mit dem Product Placement. Ja, oh, wir kriegen aber wieder mal nichts. Ja, eben, ja, da wir, das finde, wir machen. könnten machen. ist halt. könnten <lacht> den Menschen schon sagen, wir wollen einen, einen Testroboter, einen Test Dyson und einen Test. Was hattest du, der Vorwerk. Test Vorwerk Staubsauger haben. Ich den, den Roboter. Ja. <lacht> ja, also die kannst du übrigens auch reverse-engineeren. Das heißt, ähm, eigentlich darfst du es nicht. Ne? Du weißt ja nicht, was da für Quellcode draufläuft. Reverse-engineeren heißt, du nimmst das Ding quasi softwaremäßig auseinander. Genau. Oder du, du, du guckst dir Wie die Algorithmen das? an und äh, kannst dann selber Kram verschreiben. Das hm? gibt es, das haben ein paar Chaoten auch schon gemacht. Lässt so man cool. da den Chip aus oder was macht man denn da, Im um, Prinzip, da ja. um da irgendwelche Al -Al -Al Algorithmen? Genau, also du hast ja so einen Mikrocontroller, da ist das Programm drauf. Mhm. und die kannst du das äh, mit ein bisschen größerem oder noch größerem Aufwand entlocken oder du hast eine hartgekordete Schaltung, die also fest so implementiert ist, aber auch mhm. quasi eine Programmierung macht und die kannst du auch, also gerade so bei, bei mikrocontroller Architektur, wo es dann eben auf dieser kleinen Ebene angeht, das kannst du theoretisch auch reverse-engineeren. Das will natürlich niemand, dass das jemand macht, mhm. deswegen gibt es da massiv auch äh, Sicherheitsstrategien dagegen. Wie ähm, gesagt, normal äh, kommt ein bisschen drauf an, was da drin ist. Ähm, ist die Frage. Also wir haben unsere eigenen Mikrocontroller, die eben dafür aus, also nicht unsere, die haben wir auch nicht selber entwickelt, aber Mikrocontroller, die darauf ausgerichtet sind, dass du sie eben programmieren kannst und du kannst sie dann auch auslesen und so. Ähm, das sind die, die wir benutzen, mhm. die man eben frei programmieren kann. Und die könntest du so theoretisch auch so einen Teil dann auch äh, bauen. Mhm. Aber dann was macht, macht man das, dann, wenn man will. die dann reverse-ingeniert hat? Was macht Was heißt, macht du, weißt, du hast einen gecrackten Staubsauger. Du hast einen gecrackten <lacht> Staubsauger im Prinzip. Also die Frage ist halt, ähm, irgendwelche anderen Algorithmen drauflaufen lassen oder so, kannst du schon tun? Gibt es auch Menschen, die das getan haben? Ist aber echt mit viel Arbeit verbunden. Ja, Was macht also, die damit? Was ist dann verbessern? Also die Saugleistung oder als Füllen verwenden? Ja, oder <lacht> Also ich glaube, letztendlich machst du so Sachen, um zu gucken, wie es funktioniert. Okay. Und wenn du dann weißt, wie es funktioniert, ist es eigentlich langweilig. Und dann kannst du vielleicht noch so Cooles, was eigentlich so ein bisschen sinnlos ist, aber ähm, was trotzdem cool ist zu haben, irgendwie, keine Ahnung, ähm, draus bauen. Aber halt als Staubsauger ist es ja gedacht und als Produkt ja. entwickelt und es ist, glaube ich, schwierig, das zu, ähm, zu verbessern. Aber vielleicht fällt dir ein besserer Algorithmus ein. <lacht> Vom Staubsauger. <lacht> ja, ich, ja ich, würde, ich weiß ja nicht, Es ja? war, war mal mein Jugendforschplan, Staubsaugerroboter. Zu also der Zeit war das auch ähm, also noch ein bisschen weniger auf dem Markt da in die Richtung unterwegs. Aber das war dann das letzte Mal, wo ich dann noch hätte mitmachen können, aber irgendwie war das ganz schwierig, dann ein Team zusammenzukriegen. Aber wie bist denn du in der Robotik gelandet? Ich meine, du hast Informatik studiert. Also du hast mal Schule gemacht, ganz normal. Einigermaßen schlau wahrscheinlich. Weiß ich nicht, kommt drauf an. Zumindest hat sie dem Studium gereicht hat. Ja, gut, auch das ist was die Frage, was hieß, heißt schlau, ich, ne? ja. weiß, was ist, was Damals gab es so keinen NC auf alles. Ja, aber Informatik, Informatik gab es noch nie einen NC, wir sind froh, Stimmt, wir, sind, wir sind, C wir C sind froh C für jeden, der das macht, also in dem ganzen MINT-Bereich, wir haben immer noch viel zu wenig Leute eigentlich, das Was für ein Bereich? MINT, das weißt du Mathematik. Math ja. Da gibt es nämlich immer die MINT-Zeitung, die liegt bei uns im Lehrerzimmer auch, in Richtung, ist. Richtung was... Informatik, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftliche technik. technik Ich wollte es für die Hörer halt mal erklärt haben. Ach ja, ja, aber ich vergesse nicht, dass ich mal so etwas Naturwissenschaftliches ja, weiß. Also, das stimmt, das habe ich auch gewundert ein bisschen, ich gebe es zu, ja. Wahrscheinlich dachte er, das ist Minze oder so. Magst du Minze? Nee, da mag ich, aber mittlerweile weiß ich, da bin ich mit lecker. Mint auch was anderes. Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe das vorher damit verbunden, bis ich das gecheckt habe, hat es auch ein bisschen gedauert. Nein, wirklich, weil ich fand halt einfach, gut, wir sind halt Informatiker oder so, ne? Aber dass das ähnliche Kiste ist, war uns eigentlich auch schon immer klar. Ja, dass man das überhaupt spannend findet, ist schon ungewöhnlich, glaube ich. Ähm also Informatik in der, an sich? Ja, in der Schule war ich immer eine der Einzigen. So, Hab, der hast wenig. du schon Informatik in der Schule gehabt? Ja, nee, also gehabt, wir hatten so diesen komischen Wahlkurs, mm, ja, irgendwie wir HTML gesehen. programmieren, so ein bisschen. Das gab's ähm, noch gar nicht zu meiner Zeit. Ähm, aber. Dann so ein bisschen, also programmieren, große Anführungszeichen, dann haben wir irgendwie basic, mm. so yeah. Das basic auch noch und allen möglichen Kram, Turbo Pascal gemacht, so ein bisschen. Aber da war ich schon ziemlich weit, also. Ja, ich habe halt die mal auch gemacht, die ganzen Kurse. Die konntest du auch nicht machen. Die ja, ja Informatik so heißt immer manchen irgendwie dann Textverarbeitung irgendwie. Ja, äh genau, wie, wie bediene ich PowerPoint? Genau, ne? ja. Also da du mir die Fußnägel hoch. Es ja, aber in der Unterstufe oder Mittelstufe gar nicht schlechter, ist wirklich in Informatik auch zu integrieren, wie bediene ich Word, wie füge ich Seiten das Ja, aber das ist doch mittlerweile, also diese, äh, also in der Realschule machen die sowieso Textverarbeitung und das ist mit der Informatik verschmolzen. Und in der, ich weiß nicht, in, im Gymnasium diese Natur und Technik, dachte ich, machen so einen Kram auch mit. Ja, aber so richtig bleibt es dann doch nicht hängen. Ja, aber das ist ja keine Informatik, man. Ja, also, eben. Das muss mal sagen. Na ja, aber wenn die, wenn die Kleinen da anfangen, mal mit dem Computer... Ja, aber dann würde ich es anders machen. nennen, weil es glaube, ich verwirrt später viele Leute, wenn sie dann... Äh, ich habe Informatik an der Schule gehabt, jetzt studiere ich es auch. Gut, so schlimm ist es meistens nicht, aber... Ja, weiß ich nicht. So also ähm, du kannst schon viel auch im, im, im pädagogischen Bereich machen. Da gibt es so ganz tolle... Äh, da gibt es auch unglaublich viele Roboter-Programmierspiele ähm, für Schüler und Schülerinnen. Mhm. Ich denke an die Programmiersprache wenn die noch ah, kennt. Das war ja letztendlich ja. im programmier also virtuelle Robogramm, so eine Schildkröte die ja. Turtle, die da gelaufen ist oder was genau. gezeichnet hat. Genau. Und da gibt es also neuen Kram in diese Richtung letztendlich auch. Und ich glaube, also die, die ähm, Pädagogen sagen, es würde sich gut eignen. Ähm, ich habe nur beim Girl's Day ab und zu mal so ähm, Berührungen mit äh, Leuten wirklich programmieren, beibringen mhm. und so gehabt. Und da kommst du ja immer nicht weit. Also Girl's Day, du als... Äh Veranstalterin. Ja, ja, also Nicht hier als jetzt. Ich habe hab äh, hab auch teilgenommen, aber ich habe da schon Jugendforsch gemacht und dann ähm, waren wir immer die Mädels, die so, so Aushängemädels, Aushängeschildmädels waren, äh, die dann ihren Medizin Roboter... Den den, na ja, <lacht> nee, wir haben damals schon Roboter gebaut. Und also war schon immer gibt dieser roboter auch schon? Das ist halt auch cool. Ja gut, aber immer, also ich habe ja auch Informatik studiert und da haben, glaube ich, die wenigsten an Roboter gedacht damals. Das war was hier Theoretisches. Computerspiele. Da hast du die meisten Leute studieren noch Informatik, weil sie Computerspiele haben. Ja? Damals auch noch nicht. Das war Anfang der 90er. Da gab es schon sehr gute Computerspiele, ja, ja, die besser sind auch als manche, die so auf dem. Markt da hat der Durchschnittsinformatiker ja nicht dran gedacht, unbedingt. Auch im Studium, weil es ja. Echt? Da war das, weiß ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es sehr, sehr trocken. Ja, trocken ist. Das also kommt mal darauf an, was du unter trocken definierst. Ich glaube, wir haben so ein bisschen einen eigenen Geschmack. Ähm, die, die Informatiker, was sie als spannend und witzig und so. Ja, aber du hast so viel Watte gemacht, irgendwie ja, rekursive Algorithmen. Ja, ist doch äh, schön. Das ist doch Spiesen. spannend. Was? Ja, egal. Irgend so einen hey, Scheiß ja. halt gemacht. Aber letztendlich hat es ja mit. Also, Roboter hat er von außen, gab es damals auch noch glaube ich, jetzt. Also gut, Professor Schillinger ist im Prinzip ja an die Uni Würzburg dann gekommen. Das ist schon ein bisschen länger da. Wie lange? 20 Jahre? Nee. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht auswendig. Ich. Das muss man im Netz gucken. Aber ja. der ist schon, der ist schon, also schon ein bisschen länger ist er schon da. Und äh, der hat das im Prinzip mitgebracht. Aber Puppe hat es zwischenzeitlich auch schon. Und Professor Puppe hat auch schon mal. Ja, Puppe ähm, ist ein Nachname, ja. Hatte, hat ja auch äh, irgendwann mal so Mindstorm-Kram gemacht. Mhm. So, ach ja, das gibt es an der Schule auch noch. Ähm, Lego Mindstorm. Mindstorm das Oh, die sind voll toll, weil da bin ich in der Jury für der First Lego League, das ist dieser Schülerwettbewerb. Da war ich mal zufällig, da war ich, ähm, wie heißt denn dieser Schulmöbelhersteller? Genau, Taubstein genau, bei, ja, der, Quatsch, äh, VS möbel VS möbel ja, genau, da war ja, ich ja. mal, weil ein Kunde von mir damals war, war ja. ich zufällig an dem Tag dort und da war äh, irgend, dieser Wettkampf halt dann, ja, Mindstorm genau. und so, so Das ist sauspannend, also, das so, ist toll. Muss halt Roboter so gewisse Aufgaben lösen ja. irgendwie. Habe ich auch schon mal. Ich weiß nicht mehr, ob das bei echt, uns an der Schule war oder. Echt Aber dann einer von den anderen Schulen fand ich. Da waren die voll geil, dabei, die, die und da Mädels. Das war echt, echt geil. Das war cool, genau. Und solche ja. Sachen, äh, zum Beispiel, da sind wir auch mit VS-Möbel zusammen. Ist der Lehrstuhl für Informatik 7, da auch ah, ja. Ausrichter. Okay. Weil sind ja der Robotik-Lehrschule, ne? macht ja Sinn irgendwie. Und da, also ein paar so Lego Fischertechnik technik gab es auch mal, Roboterbausatz, die gab es an der Uni auch schon relativ lang. Ich glaube bei Professor Neutemeyer und äh, bei 10, Professor ja. Puppe gab es irgendwie diese Mindstorms und so. Ähm, ja, aber wir machen das schon also nochmal eine Stufe über dem Spielzeug. Mhm. Also ich habe bei ja vorhin immer gesagt, wir machen immer sehr viel Spielzeug, aber das braucht auch Leute, brauchen auch Leute wirklich. Die Industrieroboter das ist ja irgendwie klar, dass man die braucht. Und in diesem ganzen mobile robotik bereich was wir jetzt zum Beispiel gebaut haben oder machen wollen, ist mobile Pegelstände bei Hochwassermessen. Weil das ist ja das Problem, hatten wir ja dieses Jahr irgendwie auch, dass du nie weißt, wo wie, also du weißt es schon, dass dann irgendwie das Wasser zu hoch ist, mhm. aber diesen Verlauf ähm, kannst du relativ gut vorhersagen. Aber du musst ihn auch immer abklären. Genau, weil es gibt eigentlich nur einen Pegel für keine Ahnung für 20 Flusskilometer. Genau und da gibt es vom THW zum Beispiel auch Leute, die bauen da so mobile Pegelstationen. Mhm. Und äh, wir haben uns mit denen zum Beispiel zusammengetan und auch noch mit anderen äh, Katastrophenschutzorganisationen und so und haben jetzt einen Antrag geschrieben. Also im Prinzip Hochwasserbekämpfung mit mobilen Robotern und zwar dann eben auch Schwärmen von mobilen Robotern. Was wird so. in dem Fall heißen? Das sind keine Messstationen? Sondern rumfahren. Die, wirklich, die, die bewegen sich, die genau, du schwimmen <lacht> hoffentlich. Genau, also wir haben auch äh, also wir haben gesagt, wir wollen unterschiedlich. Also das ist ja das Spannende, wenn du heterogene äh, Multiagentensysteme hast. Ich weiß, es ist schon wieder diese Wissenschaftler-Sprech. Oh, es gibt viel es gibt Matrix und okay, um um Multi-Agention. Das ist geil. genau. Verschiedene. Ja, du hast halt fliegende Roboter, schwimmende Roboter, fahrende Roboter. Okay, ich ja. habe also diese Kästen auf Rädern. Ich habe Boote. Genau. U-Boote vielleicht ja, sogar. Ja, also, wir haben auch U-Boote. Drohnen. Gebaut. Ja. ja, Drohnen. Ich finde das also schon, ich, schon wieder so ja, cool. Ja, UAV. Ja, die, ja, die heißen halt so. Unmanned und Air Vehicle. Unmanned Air Vehicle. Nicht UFO, ja. sondern UAV. Unmanned Air Vehicle. Ja, genau. Drohne. Unbemannte. <lacht> ja, un unbemanntes ja. Flugkomplex. Drohnen mittlerweile im bösen Kontext, aber eigentlich ist ja sind Schlimmes erstmal. Also die, die, die Kleinen, also da muss man auch sagen, sämtliche Systeme, die wir haben, sind nicht waffenfähig mhm. und äh, wir halten uns auch aus dem ganzen Militärbereich massiv raus, was ich übrigens auch sehr gut finde. Ähm, aber trotzdem, für die Hörer zu Hause, wer äh, Horrorszenarien äh, in seinem Kopf aufrechterhalten will, muss man unter YouTube Boston Dynamics eingeben. Das ist ein amerikanischer ähm, Rüstungskonzern, der eben auch Roboter baut und die sind echt nicht mehr feierlich. Also so Roboterhunde, die also schneller laufen als Menschen und äh, richtig böse sind und eben auch waffenfähig. Und äh, da kriegst du echt mit der Angst zu tun. Äh, das ist weit weg von dem, was wir machen. Wie könnte es sich beim Laufen? Die, die simulieren dann auch diese Laufbewegung. Die laufen auch, ja. Das ist okay. wirklich, also weil du kriegst halt mit den fahrenden Robotern das Problem. Also wir machen extra schon Rough terran op optimierte Roboter. Das dachte was ich mir schon. Für, ja. <lacht> <lacht> okay, für raues Gelände. ach es tut mir so leid, ja, das, das ist lustig. <lacht> ja. Rough Terran, äh, ja. Was war's Roboter? Ja genau. Also du hast halt eben Roboter eben ähm, <lacht> in einem nicht leicht zugänglichen Bereich. Da gibt es eben die ähm, LROB, das ist European Land Robot Trial, tut mir leid, die heißen so, das mhm. ist ein Wettbewerb, mhm. den haben wir auch schon mal gewonnen, äh, für mobile Roboter, für verschiedene Rettungsszenarien im zivilen, äh, im zivilen Bereich. Und äh, da geht es eigentlich nicht darum, äh, ja, in so Feld, Wald und Wiesen irgendwie Bomben suchen oder Marker suchen und solche Kram äh, zu machen. Und das ist dann weit weg von der ebenen Straße, sondern halt geht über Stock und Stein. Und da hast du eigentlich mit, mit vier Füßlern oder sechs Füßlern in dem Fall auch äh, massive Vorteile. Die können auch Treppen steigen und so, weil es gibt auch fahrende treppensteigende Roboter, aber die sind, also du hast halt immer ein paar Probleme, dann das mhm. irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Unsere haben zum Beispiel re mehr, relativ große Reifen, dann kriegst du auch über Stock und, Stock und Stein, kriegst du es hin. Aber unsere hat zum Beispiel mit, seinen, mit Treppen hätte er ein Problem, da musst du extra dann noch was dazu mhm. bauen. Und wenn du halt ähm, Dinge mit Beinen hast, hast du dieses Problem gelöst, du hast dafür andere Probleme, weil Dinge mit Beinen sind regelungstechnisch jetzt nicht so trivial, weil die einfach vom Ausbalancieren her ja. äh, nicht das machen, was du willst meistens. Aber wenn man es im Griff hätte, wärst du so das Ultimative eigentlich, oder? Mit Beinen, du bist du so flexibler? Ja. Ich sag überhaupt nicht als Laie. Komm drauf an, oder also komm drauf an, was du halt brauchst. Bis auf Geschwindigkeit vielleicht. Ein bisschen mit bisschen Rädern wahrscheinlich schneller, aber... Das ist ja das Interessante bei diesem Boston Dynamics Hund. Wie gesagt, ich habe vor dem echt Angst. Ähm, der ist sau schnell. Die haben da verschiedene Varianten. Der eine ist echt... der ist irgendwie, glaube ich, das ist nicht ein Hund, sondern ein Cheater oder so. Aber der, auf jeden Fall ist der Schweine schnell. Ähm, mit Beinen. Mhm. Und äh, unsere können jetzt so theoretisch 30 bis 50 km/h von Motorleistung, aber die sind gedrosselt also äh, Für den Straßenverkehr also, äh, nee, für den. <lacht> wir haben ja oben Robotik-Testgelände. Ich werde immer regelmäßig verarscht von Journalisten. Ach, du arbeitest da, wo dieses Schild Vorsicht Roboter, Gefahr durch Roboter draufsteht. Aber Echt, genau da arbeite Test? ich. Äh, wenn du hoch zur Informatik fährst, am Hubland. Ja. Ähm, also weißt du, Rechenzentrum und die Informatik ja. da hinten. Und dann kommt so eine Robotikhalle, da steht auch rot Robotik drauf. Und daneben ist so ein Testgelände. Also mhm. wir sagen immer unsere Spielwiese. Und da ist so ein Schild und da ist irgendwie so ein, so ein Vorsichtzeichen. und da steht dann Gefahr durch Roboter. <lacht> da muss ich mal ja. ja. deswegen, Wie kann man sich das Gelände vorstellen, was ist das so Stocksteingelände? Also wir diese, haben unterschiedliche. Mal Wiese, mal äh, Gröll, mal... Unsere, unsere starke Kopplung ist ja der Space-Bereich. Oh, jetzt sage ich schon wieder englische Dinge. Ähm, Weltraum. Raumfahrt, Weltraum. Ich ja nennen es auch Weltraum. Wir haben ja irgendwie... Ja, die heißen Bei uns yes. heißt die Arbeitsgruppe halt Space. Und wir sagen immer die Spaces. Oder auch Spice Girls oder <lacht> das, <lacht> ist doch auch schön, also. ja, das am besten wenn unser unsere Verwaltungsfach äh, der Verwaltungsfachchef, weil die, die Spaceys sind bei uns in einem anderen Gebäude und wenn der dann immer mit super ernster Miene sagt, ich gehe dann mal hoch in den Weltraum, die wollten noch was an Unterlagen und dann, die gehen halt dann er geht dann anders in das andere Büro, aber ähm, ich glaube für Uneingeweihte klingt das ein bisschen seltsam, genau und die haben also wir haben eigentlich die starke Kopplung zwischen ähm, Robotern und Anwendungen im Weltraum, mhm. weil wir haben ja auch Satelliten und so. Und deswegen haben wir verschiedene Gelände: ein Marsgelände, ein Wüstengelände ähm, und halt ganz viele Steine, Tunnel. Da hab ich schon mal einen Roboter gesehen? Der war irgendwie äh, Jubiläum Mondlandung, wann war das irgendwann? Ja. Vor ein paar Jahren. Ja, das, und das da, waren dann, da wir. war. Da war da ja. irgendwo so ein, so ein Gerätchen, was irgendwo mit pseudo mars oberfläche so genau drei Quadratmeter herumfahren ist. Jetzt ja. weiß ich auch, dass unsere Maßnahmen funktionieren. Ich weiß, ich kann mir auch an das noch erinnern. Das war oben an der Sternwarte. Ja, ja. ja, genau. Ja. Ja. Ja, und das sind, ähm, also, Das war euer Gerät quasi. Das auch war dort. unser Gerät, genau. Also der, wir hatten auch mal, also Professor Schilling hat auch einfach mal hatte auch mal einen Roboter für einen Maßeinsatz entwickelt. Mhm. Ähm, was wir momentan machen, ist nicht space-tauglich. Im Robotikbereich, aber die Satelliten sind uns schon. Das heißt, wenn irgendjemand uns einen Auftrag für space-taugliche Roboter geben würde oder so, dann, was ich jetzt gut fände, wenn das jemand tun würde, dann äh, könnten wir das auch, weil wir eben weltraumabrupte Elektronik auch können. Und es ist wirklich das was ganz anderes als hier. Das sind diese Uwe-Satelliten, genau. oder? Ja. Die können die Uwe. Blinken, die ja. könntest auch du kennen eigentlich. Die, Uwe. Uwe. Von die Uwe ich, Ja. Uwe 1, diese, diese Uwe 2 und Uwe 3. Ja. So Würfel, wie groß sind die? Keine Ahnung. 10 auf 10 cm, standardisiert. Ah, okay. ja. ja. Also kleine Dingchen und die wurden, drei davon wurden schon hochgeschossen. Zwei wurden hochgeschossen. Also der, der dritte wartet noch, dritte stimmt, dritte genau. Der wartet aktuell Richtig. und die, den vierten sind wir am Entwickeln und der vierte kann sich jetzt auch endlich auch bewegen. Äh, wie bewegen? Naja, die sind ja naja, um, na ja, also umlaufen. du hast ja, genau. Äh, was <lacht> macht der Würfel einfach immer so? gedreht, <lacht> die Hammer wie aktuell. <lacht> Im Prinzip sowas Schmeine. ähnliches zum Beispiel. Du kriegst ja, also du hast ja. Du bist ja auf, deiner, auf so einer geostationären Orbit. Mm. Das heißt, äh, da, was du da hinschießt, bleibt da mm. zumindest bis es irgendwie gegen andere Dinge dotzt und dann irgendwie mal leicht runterfällt und das verglüht. Ist wie diese das genau, genau. Und äh, die Dinger, ähm, also dieses geostationären Orbit, wenn du da drauf bist, brauchst du eigentlich nicht viel zu tun. Mm. Äh, du kannst dich aber auch ein bisschen bewegen. Das kostet aber halt normal ewig viel Treibstoff, und den musst du ja mit hochnehmen, ist teuer. Und ähm, wir bauen jetzt eben, äh, so kannst du so Schwunggeräte einbauen, deswegen mit dem, mhm. mit dem Hin und Her, also sobald du einen Drehimpuls hast, ja. kannst du das ja zum Beispiel auch eben dann koppeln. Mit mehreren Drehimpulsen kriegst du dann eine Linearbewegung hin. Oder noch cooler, was wir momentan irgendwie eine Arbeitsgruppe macht, aber eben an der Uni, ähm, ist äh, so direkt Ionenantrieb. Also da sind wir endgültig bei Star Trek angekommen, ist so geil. Aber brauchst du da keinen Treibstoff dann dafür? Ja, schon, aber ja, halt ist doch du. Ionen. Ja, ja, schon, ist schon klar. Und du kannst sie dann... Aber, ja, ein bisschen halt. Ja, aber man braucht ja, was. Also du, diese sind eigentlich besser, oder? Die äh, ja, beim Wirkungsgrad ist die eine Geschichte. Und ähm, also gibt es verschiedene Berechnungen, wie weit du damit irgendwie kommst, mit dem, was du mit so einem Cubesat mitnehmen kannst. Also, sind viele grade, also da ist unglaublich viel experimentell gerade. Da gibt es einfach für die, diese kleinen mhm. Roboter noch nichts. Da sind wir gerade also komplett auf äh, Neuland. <lacht> Warum sind die so klein? Weil ähm, du eigentlich so Forschungs also erstens kannst du Elektronik mittlerweile sehr klein machen, Stichwort Smartphones, ähm, und äh, je weniger du hochschießt, desto billiger. Mhm. Das ist also die Grundüberlegung. Und ich kann manche Sachen ähm, auch erreichen, indem ich einfach mehrere davon hochschieße. Das ist ja das, was wir wollen, wir also wollen eben Schwärme Dingen. von äh, Satelliten auch haben. Warum? Weil äh, das Hauptproblem ist eben nicht die Leistungsfähigkeit, sondern die Abdeckung. Und mhm. ja. Man kann sich das jetzt mal, als wenn man so eine Orange hat ähm, und denkt, das ist die Welt. Mhm. Und dann kann man außenrum, kann man sich einfach so, so Punkte vorstellen, wenn es überall so, sind dann die ganzen Satelliten. Und du siehst ja nicht immer alle Satelliten. Das heißt man bei GPS ja zum Beispiel mhm. auch, je weniger ich sehe, desto schlechter und je mehr ich sehe, desto besser. Und wenn du jetzt ganz, ganz viele hochschiebst und die sind nur klein, dann können die miteinander kommunizieren und eben auch so Aufgaben lösen und ähm, Kommunikation rüberlaufen lassen und so weiter und so fort. Was wären das für Aufgaben, was die lösen oder? Äh, zum Beispiel Kommunikation herstellen über, also über dieses Netzwerk mhm. ähm, oder Sachen messen, verteilte Messungen an verschiedenen mhm. Stellen, gerade im Bereich Sonnenwind oder so, gibt es ja noch ewig viel, was auch gemessen werden will. Ähm, und, ja, also Aber warum da, müssen sie miteinander kommunizieren, weil es einfach, wenn der jeder für sich hinmisst und die Ergebnisse zur Erde funkt? Und ja genau, also du funkst ja eh schon zur Erde und ja. es ist vielleicht weniger weit, ähm, mit den Satelliten zu reden, mhm. äh, mit den anderen Satelliten zu reden. Und du hast halt vor allem, also das, was ich bei den Robotern auch habe, manchmal kommen ähm, zu, Verbindungen zustande, manchmal nicht. Also ich sehe den Satelliten gerade nicht mhm. von hier, aber ich sehe den Bruder von ihm und der Bruder kann ihm das sagen. okay. So was, ne? Okay. Also, Dann, ja, jetzt langsam sehe ich den Sinn drin. Also das ist jetzt schon sehr viel Spekulation für die Zukunft, mhm. aber im Prinzip das, da versuchen wir das da, so in die Richtung kann es gehen. Also das macht mein Chef und die andere Arbeitsgruppe, deswegen wir machen mhm. die Roboter. Aber es hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Ja, der steht sogar im Deutschen Museum. Da sind wir schon alle so ein bisschen stolz drauf, weil der erste deutsche Pico-Satellit eben in Würzburg gebaut ist und der steht eben auch im Deutschen Museum. Und das ist halt schon mal mega cool, das wenn ist du. Original, irgendwie... oder? Ja, naja, halt, wir haben ja also mehrere von den Dingern gebaut, Teil, genau. Ja. Ja, und es ist halt schon mega cool, wenn du so ein Ding hast, was irgendwie deine, also die Kollegen, die du kennst, entwickelt haben und das steht da irgendwie so in einem Museum rum. Das ist schon geil. Ja, besonders also. geil finde ich, wenn das Ding Weltraum ist, ins Museum rumsteht, wenn man es wurscht. Aber wenn ich vorstellen, mein Satellit wird da oben gerade ja. rum und ja. fünf, was auch immer, aber ja. das ist doch geil. Das ist auch toll, das stimmt. Ja, ja. ja klar. Also und ich, ich sag mal so, der Plan mit den Robotern auf dem Mars, ne? Das ist auch cooler. Aber mit dem jetzigen Mars Mission hat nichts irgendwie nee, hat den wir, Das ist immer schwierig solche Sachen auch zu gewinnen, mhm. das ist also Forschungspolitik, wo man ja auch so ein bisschen, also Forschung ist ähm, gibt halt ein paar Große und die kriegen halt mhm. natürlich die großen Aufträge und wir sind eigentlich eher so ein bisschen die ähm, ja, die, die Asterix und die Geiger so ein bisschen, also die so ein bisschen hier in Würzburg aus dem Berufungsvermögen von meinem Chef diese, diese Satelliten bauen, weil er das cool fand, glaube ich. Und weil Warum er sind nicht so klein, weil das Geld nicht da ist, <lacht> groß ist? Jetzt haben wir es. Und hm? ja, genau. Also in dem Bereich äh, gibt es einiges, aber wir sind schon gut dabei. Wir rauchen nicht so ein bisschen ein? Ja, tut das. Hm. Hm. Oh. <lacht> oh. Kannst du noch reden? <lacht> Jetzt wieder. Ich habe auf die Webseite mal geschaut, ähm, gerade mal zum Vorbereiten, so ein paar Wochen schon mal, wo ich auf ähm, hm. der Suche nach ähm, Kryptografen war, genau das war das. Ja, stimmt, genau, hast du äh, erzählt. Ähm, da bin ich auch bei euch gelandet, ähm, da habe ich gesehen, da war irgendwas mit, äh, ich habe es noch nicht durchgelesen, habe vielleicht nur das Stichwort gelesen, ähm, mit, mit den Bienen, Macht macht mit, mit dem Tauz ah, irgendwas. Bienen, ja, Mit genau. dem b group ja, wir machen... Irgendwas zusammen? Aber ja. das habe ich nicht... Was macht ihr da? Also... Roboter und... Wir machen... Also, ja, das sind Sie verteilte... Bienen. Nee, verteilte Sensorik hat ja viel mit Robotik auch zu tun. Oder Messsensorik bei den Satelliten. Das ist ja auch ein Netzwerk von Sensoren. Mhm. Und das kannst du natürlich auch auf der Erde machen nicht mit, ähm, mit Dingen, die sich vielleicht so von selber bewegen. Und die Vision hinter dem Projekt ist, du hast kleine Mikrochips auf den Bienen drauf, die äh, zum Beispiel äh, Verschmutzungsdaten ähm, registrieren. Und dadurch, dass du viele Messungen hast, bekommst du ein gutes Bild. Das heißt, da fliegen tausend Bienen mit Antennen rum. Im Prinzip, ja. Kann also, du mir das gerade vorzustellen, wie man so einen ganzen Bienenschwarm mit Chips versorgt. Ich glaube, das meinen die Biologen, das meinen nicht wir. <lacht> ähm, aber die meinen das tatsächlich. Die machen ja wirklich, also, die haben, das schon. Wie, so, ja, ja, wie so ein Rucksack hat diese Biene dann auch. Also, <lacht> Ähm, wie immer, ich hab das Bild vor Augen, ja. <lacht> ja, wie, Ich weiß nicht, Biene Meier drängt sich bei mir da massiv auf. Die haben auch mit so die Pollenklößchen. So, ja, das so so Ja, kann man ja jemanden ja, Nach Hause telefonieren. Ja, ja und vor allem machen die halt so Analyse von, von äh, Bienenverhalten. Das ist auch gut, wenn du die auseinanderhalten ähm, äh, kannst, die Bienen. Hm? Und das kannst du eben auch mit, mit Informatik. Äh, und, Chips, die die Bienen dabei haben, äh, verbessern, unsere so Bewegungsmuster besser anzeigen und halt eben auch Sachen messen. Und das ist genau so, was wir eben auch machen, weil diese Sensorik raus für die Roboter ja auch und Sensordatenverarbeitung. Ähm, und deswegen können wir das eigentlich bei Netzen, Netzwerken von Sensoren eigentlich mhm. auch ganz gut. Gibt es ja. da ethische Probleme? Mit den Bienen? Ja. Also die Biologen sagen, den Bienen stört es, also das muss man, muss man an der Stelle wirklich sagen, die, äh, es geht ja gerade um die Untersuchung auch äh, dieses Bienensterben Phänomens mhm. ähm, und die Biologen sagen, die Bienen halten das aus, was die mit denen machen und das muss man dann denen, also ich glaube, das denen dann halt einfach, also ich ja, hoffe, klar, dass sie das, ja ja. also, äh, das einschätzen können. Das heißt, die ethischen Bedenken sind jetzt bei dem Bereich eigentlich nicht so ähm, stark ausgeprägt. Aber vorhin, was ich da eben angesprochen habe, mit diesen, mit diesen äh, Roboter zu Kampfzwecken mhm. oder so. Immer wenn ich sage Robotik, dann sagt auch jeder ja so Terminator oder hast du irgendwie Robo Kampfroboter oder so. Da hätte ich schon eher ein Problem mit. weil Ich, ich denke nur an die, äh, ich bin ein bisschen älter, an die 80er, 90er, wo ja dann die... die Industrieroboter ähm, deutlich mehr wurden, yeah. Und das, das Arbeitsproblem damals ja aufkam, oh, Arbeitsplatzabbau durch Roboter irgendwie, Nationalisierung, Maschinisierung, ja, Maschinisierung ähm, gut, das ist kein ethisches Problem, sondern ist ein soziales oder äh, wirtschaftliches Problem, yeah. äh, Forscht ihr drauf los einfach oder habt ihr sowas im Kopf oder redet ihr zumindest inoffiziell drüber oder Also wir reden da schon drüber. Ja. Was ich ein bisschen also ich fände manchmal übrigens so eine so eine stärkere ähm, auch geisteswissenschaftliche Begleitung gut. Ich mache das jetzt also ich bin Theologe ich kann da gerne ähm, und, und Informatiker also ich kann okay, beides. Du das ist super. <lacht> es gibt zum Beispiel ein Institut für Zukunftsforschung. Äh, da habe ich auch was gedacht, okay, was meinen die? Und die haben wir ins Boot genommen für unser Hochwasserprojekt, mhm. weil die gesagt haben, sie wollen eigentlich untersuchen, ähm, wenn ich jetzt hier so Drohnen einsetze, wie Bevölkerung darauf reagiert und ob das nicht ein Einfallstor ist. Wenn ich sage, ja im Hochwassereinsatz darf ich die benutzen, äh, kann ich sie ja vielleicht auch zum Überwachen, ob ich mhm. bei Rot über die Straße gehe, benutzen. Und solche Fragen, da habe ich eben dann extra einen Partner mit mhm. ins Boot genommen, um die das eben betrachten soll, wo es auch ganz gut ist, weil ein Geisteswissenschaftler hat einen ganz anderen Blickwinkel ja. drauf und eigentlich bräuchtest du das viel mehr. Also da gebe ich dir schon recht, das würde ich mir bei vielen Projekten einfach wünschen, dass du zusätzlich nochmal eine Begleitung hast von Leuten, die sich das mal gesellschaftspolitisch auch ein bisschen angucken. Generell, was jetzt Automatisierung angeht, ist ein Prozess, wo ich letztendlich sagen kann, bezogen auf Deutschland, sichere ich Arbeitsplätze weil unser Mittelstand nur mit, also gerade unser Mittelstand kann nur über so Nischenlösungen, die hochinnovativ sind, mhm. überleben. Und die großen Unternehmen sind meistens ja nicht innovativ genug, sondern da sind Prozesse relativ langsam. Und das ist genau die Nische, die die offen lassen, für den Mittelstand. Das heißt, so, so Forschung und Entwicklung, die sich am, am Mittelstand orientiert, ist eigentlich eine Sache, die jetzt zumindest hier in Bayern oder in Franken ähm, Arbeitsplätze eher sichert. Gut ich glaube mittlerweile ist es eh nicht mal ganz so das Thema, weil in der großen Industrie ist der Case eh schon gegessen, da ist schon automatisiert worden. Mhm. Da ist die, die große Diskussion schon ein paar Jahre zurück. Ey, das ist genauso, wir haben ja Montag auch so ein bisschen andiskutiert, wo geht denn eigentlich so die Reise hin? Da wird sicher digitaler also Wandel immer massive... äh, schon. Wohin geht Journalismus, Zeitungen, da haben uns gesehen, nur so, so als Hintergrund, so, ja, okay. und, ähm, wenn ich da war. So, die, die ähm, digitale Wandel und die Auswirkungen auf, auf Gesellschaft, äh, das ist schon ein Riesenthema ja. einfach auch. Und ich glaube, da werden wir an vielen Punkten einfach noch diskutieren. Was muss sich in der Schule ändern oder soll sich was in der Schule ändern, Stichwort Medienpädagogik, Stichwort ähm, Medienkompetenz, ähm, wird ja überall immer geschrieben. Ähm, das geht aber querbeet, also ich sag mal Medienkompetenz oder auch Internet- und äh, Digitalkompetenz in, in deutschen Parlamenten ist eine Sache, für die ich sehr, sehr vehement eintrete. Es ähm, gab mal eine Sendung mit der Maus, die erklärt, wie das Internet funktioniert. Sehr geil. Eine der besten Sendungen. nur empfehlen. Es also, wurde nie so gut erklärt wie da. Es ist wirklich <lacht> echt? die Gängerin. Nachher ja, noch auf YouTube angucken. Ist super. Ist wirklich, das ist echt klasse. zeige ich immer gern bei irgendwelchen äh, dummi Schulungen oder so, es ist Du, immer, du machst für die Silver Server hier deine, deine Schulungen oder seine Seminare. Ja, für die ist es auch. Ja. Also das, das mache ich auch, also so Projekte mit Senioren machen wir übrigens auch sogar, also war jetzt ein bisschen nebenbeamtlich, aber wir machen auch diese ganzen Robotik-Sachen, Kannst du ähm, Ambient Assisted Living, es tut mir leid, dass ich schon wieder Englisch sage, aber äh, leben in einer alternden Gesellschaft mit technischen Unterstützungsmitteln? Das machen wir auch, wir machen so also ein Bereich von uns, ist so Medizintelematik, also äh, Blutdruck über, äh, messen und übertragen an mhm. Smartphone, so ein Kram zum Beispiel, oder eben auch äh, die Robotertechnik hat äh, der andere Kollege, der gerade fertig wird mit seiner Dissertation, in so einen Scooter, in so einen... Äh, ja, wie nennt man das? So, so, so, so, so, so, so, so ein Roller für, für Menschen, die fortgeschrittenen Alters sind. Ach so, diese, diese, Dinge diese, diese rumfahren da so, diese, ja, diese schon, ja, coolen Dinger da. Die, die wir alle hätten, aber zu jung sind dafür. Wir haben davon <lacht> äh, einen und bauen da irgendwie automatisierte Technik ein. Also, das Ding kann zum Beispiel aut automatisch auf dem äh, Gehsteig bleiben. Oder wir haben auch jetzt mit Navigon, jetzt ja nicht mehr Navigon, ja, sondern ja, mit Damen, genau. ein Projekt gehabt, äh, wie kannst du Fußgängernavigation machen. Also dann steht dann irgendwie, wenn du mal bist, dann gehst du dann runter in die Garage, steigst in dieses Ding, klickst dann auf dem Tablet, was da drauf geschnallt ist, ich möchte einkaufen fahren und dann lehnst du dich zurück und das Ding fährt dahin. Das geht mittlerweile eben. Und so Zeug haben wir eben auch gebaut, weil du kannst das einfach, was wir für die Roboter gemacht haben, kannst du dann transportieren in die wirkliche Welt. Ich war am Wochenende am Lucky gegenüber fast bei uns am der Mainseite, die MS-Wissenschaft. So großes, ganz Ein kitzinges Elektrikat, stimmt, ja genau. Äh, da war ich am Sonntag, letzten Tag war ich dort und da ging es um demografischer Wandel und so und auch ein bisschen so Zukunftsmusik, auch technischer Art, äh, was dann passieren wird oder passieren könnte. Mhm. Äh, und da war zum Beispiel äh, irgendeine so Anwendung, Prototyp, äh, das gemessen hat, ob du stehst oder äh, liegst. Yep. Also ob du umgefallen bist. Yep. Als alter Mann, also da warst war so du gesehen auf so einem Bildschirm mit so komischen Flecken drauf, der dich erkannt hat als Person. Ähm, und da war so eine grüne, eine grüne Linie, die quasi deine Senkrechte mhm. zum Boden immer gemessen hat. Äh, und dann konnte sich, also Mathe war dann da, konnte sich hinfallen lassen und hinlegen. Und ähm, dann wurde es wahrgenommen, die Kamera, ah, der ist umgefallen. Ähm, dann wurde quasi hätte dann ein automatischen Notruf dann ausgelöst werden können. Da war ein Roboter auch noch dabei. Also ich war ja heute eben da auch drin ja, ein und das, das ist ein, dieser, ein, dieser Rollstuhl. Der, der dieser Roboter daneben, nee, daneben neben dieser Matte Roboter? war so ein Roboter in dem Glaskasten das weiß ich und gar nicht. der Roboter soll dann zu dir hinfahren und gucken, ob wenn du umgefallen bist und dann schon die Videotelefonie mit dem Arzt anfangen eigentlich. Ah, okay. Und also so Kram machen wir by the way auch hm? und auch gerade so diese, diese Skelett Tracking Geschichte. Ich habe sehr viele Sachen, die da auf der MS Wissenschaft gezeigt wurden, erkannt, weil wir sowas auch machen. Ja. Und das fand ich das fand eigentlich ich ganz, ganz, ganz cool. Ja Oder auch so, so Übungen, mhm. dass du irgendwie Anleitungen kriegst, wie du dich bewegen musst. Also Bewegungstracking quasi, wie du dich bei so einer Sportübung bewegen mhm, musst. und bin ich gescheitert. Alle, ja. Ja, ich war auch nicht gut. Vor allem ist das einfach super lächerlich. Ich war mit Fotogra Fotografen-Team dort. Das war jetzt, also, da kann ich da jetzt nicht lange. Ich war irgendwie. auch ohne Fotografen, das war trotzdem lächerlich. <lacht> In der Besuchermenge machst du dich da zum Affen. Ja, das also trotzdem ist ja, interessant. bei mir hängen ja dann auch noch Plakate draußen vor diesem Schiff. Und die Menschen erkennen einen auch noch. Es ist ganz schlimm. Siehst auf so Plakaten ganz anders aus. Ja, du da hast ja schon... Keine. Das ist. Nee, stimmt aber nicht. Die haben mich tatsächlich <lacht> angesprochen. Oh, und was es da auch gerade war dieses coole Roboter-Robbe. Die, die kannte ich... Die habe ich auch nur... Ja, Roboter-Robbe. Ah, die... Ja, ja, ja, so, genau. So, so, so, so, so, so, so ein flauschiges Robbe Teil. Eine -Robbe. Ja. Erstmal. Mit so coolen Augen. Und ähm, die hat halt erkannt, wenn du sie hochgenommen hast, hat sie Hu! gemacht. Und hm. wenn du sie gestreichelt hast, hat sie hm! gemacht hat die Augen zu gemacht. So wie der Furby. Im Prinzip ja. <lacht> und da geht äh, also es eigentlich... 2 war das genau. <lacht> Vor allem ist das Ding mega süß, muss ich jetzt mal schon sagen. Das sollte auch sein. Genau, und das ist, glaube ich, für, für Senioren, die, ähm, Also obwohl sie nicht mehr, also gerade Demenzerkrankungen, irgendwie Bindungen wiederherstellen hm. und so Kram. Also zumindest habe ich da gelesen. Ich kann das nicht einschätzen, ob was bringt, aber das Ding ist cool. Ja, aber da grüßen sie mir dann doch immer ein bisschen irgendwie. So, wenn es gerade um Emotionen geht, dann das mit, mit Technik aufzubauen. Ja, gut. Also, mich vielleicht, weil ich Baujahr 70 bin, vielleicht sagt Baujahr 2020, sagt, ja, äh, völlig normal. Ja, also ich meine, Mündlich. Mündlich also ich glaube, dass du diese ganzen Wissenschaftsethik-Fragen ähm, jetzt in dem Bereich intensiver haben wirst. Also auch jetzt irgendwie so äh, Smartphone-Evolution, ähm, da bewegt sich einiges, wo man Sachen machen kann, die äh, eine Zeit lang nur Paranoika, wie ich sagen, dass man die machen kann. Stichwort Prism oder mhm. so. Und dann kommt irgendwie der Punkt, wo die Gesamtbevölkerung merkt, oh scheiße, ich will das eigentlich gar nicht. Und ich glaube in dem Bereich werden wir noch einige Diskussionen mhm. kriegen. Und ich finde es auch gut. Also weil nur dann, wenn du darüber diskutierst, kannst du auch irgendwie eine Lösung finden, die was taugt. Wir wollen ja nicht zurück in die Höhlen, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie äh, Schreckenszenarien Ich habe Also jetzt diese Anwendung, ob du, diesen, ob du jetzt umgefallen bist oder nicht so. Äh, letztendlich hast du dann einen ein Schwarmintelligenz ist für uns. Oh, aber Mücken sind echt also spannend. Also auch diese ganzen biologischen Analog Analogien von dieser ganzen Schwarm-Theorie, das ist dermaßen cool. Also wenn du das mathematisch dann beschreibst, schon toll. Das finde ich völlig faszinierend, dass man so einen Schwarmmucken hier mathematisch beschreiben kann. Ja, das finde ich auch immer noch cool. Und vor allem, du kannst das halt simulieren und dann sieht es auch so aus. Und ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen. <lacht> das kann ich noch Ja, also so mal, jetzt mal ganz vereinfacht, wenn ich darf. Ja, ja, ganz, ganz wenn vereinfacht. <lacht> ganz, ganz vereinfacht ist. Und wir warten schon so lang, bis der Alex dieser, es versteht. Jedes dieser, Einzel, <lacht> so viel Zeit hat die dieser <lacht> Jedes dieser Einzeldinge, der Einzelfisch oder so. Wir sind ja hier bei den Nähfischfehler, ja. ne? Also wir sind die in Schwärmen unterwegs. Bestimmt. <lacht> Obwohl, nee, ich weiß. Ach, doch, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, ich bin keine Biologin. Also, sowas weiß ich dann wieder gar nicht. Um, wie verschau ich denn dann Wale im ganzen Schwarm? <lacht> Wale im Main? Zwingli, ne? Zwingli, genau. <lacht> wenn mal einer kommt, dann. Genau, also das. Oder drum kommt keiner wahrscheinlich. Ach so, und der, der, der Grund, warum wir keine Wale im Main haben, ist, weil die Mehlfischlieder. Genau. So. genau, wenn der man, mal oh, oh, oh. ausstirbt, dann werden wir die Buckelwale im Main haben. Also Das also, heißt, das du kannst dann quasi anstatt irgendwie dann Mähfischli hier Winter essen, so Leber tragen. Genau. Okay, lieber Mephi <lacht> Okay, glaub, also. Ich nie mal gegessen, aber. Wie also Liebertran? Essen. Ist das ein so ekel-ekel-Trunk, Ekel, Ekel, oder? Hast du ich mal lieber Liebertran? Nicht. Ich weiß nicht, ich stelle das nicht Das war mir auch Generation vor uns, glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Meine Oma hat es mal gekriegt, als es klein war und es war 1925 oder wann? Bei uns gab es dieses Sanostol. Ja, das kann ich dieses, auch noch nicht. Das Genau, das kenne ich auch noch. Und da war Lebertran. Das drin. war lecker, aber. Das war lecker, ja. ne? Ich glaube, es war der, der Nachfolger von. Nee, das, das war die leckere Variante von Lebertran. Nee. Sanustol und Rotbäckchen. Oh, oh ja, Rotbäckchen. Oh, und sogar ja. noch leckerer, ja. Rotbäckchen. <lacht> das war sündhaft teuer. Nehmt nicht ja. so viel davon. Genau. Und ihr ja. auch drei so Kinder. Und so ihr wart auch drei also Kinder. Und Seitrauch drin. Sind immer noch drei Kinder, ja. Ah, ja, das könnte ja jemand mit Räder kommen sein, aber. Ja, das will man ja. Der ja, ist, ist auch nicht. Ja, wir sind auch schreien, genau. die Und drum war die Sanostolflasche schnell leer. Aber hallo. Und die Rotbäckchen noch schneller. Nee, die Sanostol war bei uns eigentlich beliebter. Mm. Und meine beiden Brüder, der eine macht evangelische Theologie und der andere macht ähm, soziale Arbeit. Also ich bin irgendwie die einzige, die da irgendwie in diesem ganzen techie bereich ja, Hallo. Ist. zu vielen Rotbäckchen getrunken hast du. Ich habe wahrscheinlich am meisten Sanostol genau. gekriegt und das waren dann die Auswirkungen. Ich weiß es nicht, aber ich wollte immer meistens an das Rückleben. Sie gibt es immer noch, gell? Den Rotbäckchen? Ich habe keine Ahnung. zum nächsten wird es mir schon. Wir kaufen so eine Flasche. Ja. Mal eine Flasche <lacht> Rotbäckchensaft, du trinkst sie ganz aus. <lacht> ich weiß nicht, wird man da nicht total irgendwie aufgedreht von oder so? Was ist da drin? Eisenboden. <lacht> aber auch rot. Ja. Gut, also nochmal zurück zu dem Mähfischli, ne? Ja. Das einzelne Mähfischli weiß eigentlich nur, vor mir, Ich folge dem Mefischli vor mir, ich halte Abstand zu dem Mefischli vor mir, rechts und links von mir. Und, also rechts, links, oben, unten von mir. Mehr weiß es eigentlich nicht. Und solche Sachen reichen fast schon aus, wenn du den Grundimpuls drauf gibst. Die halten nur Abstand zum Nachbarn. Die halten im Prinzip nur Abstand zum Nachbarn. Also ganz einfach. einfach mhm. Was macht ihr außen? Der Außen, der weiß ja, er soll jemandem folgen und wenn er niemanden hat zu folgen, fliegt er halt so lange rum, bis er jemanden wieder findet zum Folgen. Aber Will er nicht lieber nach innen? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du das drei, also gibt es auch unterschiedliche, also es gibt die Vogelschwärme funktionieren irgendwie anders als die Fischschwärme, zumindest in, mhm. solchen, in solchen Geschichten. Und er verändert seine Positionen auf drei Achsen, also genau. dreidimensional immer in einem in, in einem in einem gewissen Bereich. Genau in einer gewissen, auch in einer gewissen zufälligen Bewegung, ne? Also das ist, deswegen kannst du das wunderbar in, der in einem Computer nachstellen, weil da gewisse zufällige Bewegungen, so eine Schwankung irgendwie zu machen, in einem gewissen... oder da ist die Luftbewegung drin, ja. da ist einfach die Zeit, um zu reagieren. Genau. Und, und weil man können wahnsinnig nerven. Ja. Und die tarieren, äh, ja übel, äh, die tarieren, hält <lacht> äh, ne? es aus. Ja, dann hast du halt geduscht und wir nicht oder so. Richtig, ich hab auch <lacht> vorhin <ja. lacht> Ich habe auch, auch, das auch. sich, <lacht> <lacht> <lacht> Genau, also das ist also ganz vereinfacht. Natürlich wird das schwieriger. Vor allem kann ich solche Sachen mir äh, im 3D ähm, das natürlich auch zu regeln. 3D ist jetzt nicht so trivial, kann man schon tun. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Und ein paar denken sich halt, ja okay, da drüben ist es interessanter oder so. Oder auch dieser diese Ameisen-Algorithmus mhm. ist ja auch bekannt. Der funktioniert ja nicht, weil die alle miteinander reden, sondern im Prinzip lauft, äh, laufen die alle der stärksten ameisen hinterher. Mhm. Und das ist die, die am ehesten zum Futter führt. Und je mehr Ameisen da laufen, desto stärker wird diese Spur. Und ähm, deswegen bilden sich diese Straßen eben aus. Und das ist auch zum Beispiel Schwarmverhalten. Das ist ganz spannend, das ganze eben mathematisch relativ einfach beschreiben. Also... Das mit dem einfach klären wir noch. <lacht> ich sag mal relativ einfach. Es gibt Dinge, die sind schwieriger. Noch hm, ich schwieriger? Weiß. Ja, zum ich weiß. Man sehr nee, zum Beispiel sehr also Vor zwei, drei Wochen hat der eine Kollege seine Dissertation abgeschlossen. Dann basteln wir immer so einen Doktorhut und so. Und äh, der hat darüber seine Dissertation geschrieben im Bereich Medizin, Robotik. Äh, und zwar so eine Liege, die deine Atembewegungen automatisch ausgleicht. Das heißt, wenn jemand an dir oder ja. deiner Lunge rumoperiert äh, oder dich bestrahlt, weil du irgendwie, was wir hoffen, einen Tumor hast, ne? dann mhm. ähm, atmest du ja und dabei rutscht dieser Tumor hoch und runter. Und das auszugleichen, da gibt es eben, in der, kannst du so eine Liege bauen, die sich eben auch bewegen kann, deswegen Robotik. Ja. Und äh, die misst dann quasi deine Atemfrequenz. Und, äh, wiegt dich quasi in den Gegenrhythmus dazu. Sodass hm. dann, wenn man operiert, eben den. immer den, den, den den, auf der gleichen Position. Klicken. Ja, so. Faszinierend. so. Kram kann man bauen. Das ist schwieriger als die, die, die Mückenschwärme. Das ist schwieriger, hey. klingt Hi. aber viel leichter. Hi. Und noch jemand? Hallo. Hallo. Ja der bekannte. Hi. Hallo. Hi. Wir machen gerade Interview, deswegen. Also ah, Podcast. Dann, deswegen, ja, dann, äh, ich ja, komme komm auch nach? hin. Wir genau. schicken sie hin. Wenn die mich hier lassen, gehe ich auch <lacht> Das ist schwieriger als jetzt so ein. Also Hätte ich jetzt auch sagen, es ist leichter, oder? Klingt irgendwie leichter. Nee, also, weil hier hast du einfach nur. Da geht's ne... nach oben, also mache ich nach unten. Ja, da hast du nur eine eindimensionale Bewegung, ja. Ja. Aber du musst halt genau die Frequenz treffen, in der du atmest. Das wird dann mir gescheit ausgemessen. Oh, guck mal, da machen die Wahlwerbung. Ich will ja, das stimmt. Das, das sind, glaube ich, die, die Liberalen. Nee, die CSU ist cool. Ja. Ich bin Landtagskandidatin von der SPD, aber Sie können es mir gern geben. Danke. Ich nehme auch ja. gern ein. <lacht> <lacht> Ihr habt viel zu viel Geld. Nur mal so. Ich kann mir das nicht leisten. <lacht> Gibt es da Feuerzeug als Werbung geschenkt? Ich habe nämlich voll Durst. Deswegen werden doch die Steuern erhöht. Damit so, wir das leisten können. Haben wir Ach, das na, auch geklärt. Wir, wir schaffen das mit Bayern dann die CSU abzulegen. Ja, das <lacht> <lacht> Natürlich. Und sie glauben das nicht. Ja, da kommt der nächste die weinen, Ex Ex ich sag Ex euch, die weinen. Hallo. Ah, das gibt's ja <lacht> Servus. Servus. hallo. Hallo. Grüß ich muss ja nicht. wieder Servus, hallo. Grüß dich. Guck Hi. mal, ich trinke von euch Zeug. Ich hoffe, ihr wollt mich nicht vergiften. Bitte. So, der Jörg für uns, Ex-Brittsgrüßungskandidat Ex Ex auch, ja? <lacht> Was willst du denn, ja? Na, na, na, rüchern, na, na, na, na. Keine gute Idee. So, wir kann von der CSU fallen? Frohes Schaffen, wir haben auch noch unsere Aktion heute. Also, ciao. So, so. energy Drink. Aber wenn die ja. FDP kommt, dann gehe ich. Wenn die FDP kommt, gehst nee, so. du. Ich weiß nicht, kommt drauf an, was sie verteilen, oh. oder? Das muss man beim Wahlkampf. Also, machen. du mal Feuerzeug noch? Hm, ja. Ach, drum, da kann ich nicht Ich wollte das vorher nicht wieder. Da Danke. warst du gerade beschäftigt und da hast du zwei Hände voll gehabt. Das ist die Mittelstandsunion. Aber jetzt mache ich schon Werbung für die CSU. und Oh mein Gott. Du machst sie leer, die CSU. Ja, genau. So musst du das sehen. <lacht> Ja, aber die haben mehr Geld, also das ist hier schon, naja. Wir haben jetzt gerade von der, von der CSU irgendwelche Dosen bekommen mit Getränken. Was ist da drin? Red Bull? Wow. Ja, also es schmeckt halt. Das ist nochmal Grund, so, sie nicht diese, zu wählen. Oh. Ja, diese Gummibärchenmischung. Oh. Aber ich glaube, es ist kein echtes Red Bull. Es kommt aber aus Österreich. Ja, aber das ist sonst wird Red Bull draufstehen. Echt? Ja. Das ist das von. Ich vermute, das ist das von Flyer Alarm, weil da habe ich nämlich geguckt und das ist Schweine teuer. Echt? Mhm. Geht mal weiter und ich guck mal die Folie ab. <lacht> oh. Wo waren wir bei den Schwärmen? Oh, genau hm. Bei dem Hoch und Runter, das ist genau, also, mir völlig faszinierend. Also, du musst halt vor allem das mit dem mit dem Atmen. Das ist Atmen ist halt ein bisschen schwieriger als halt so ein bisschen. Du hast ja hier größeren Toleranzschlauch ähm, für, das, für deine Mucke. Also, für, für die Mucke. Das, so. das sagt man so. Das sagt man wirklich so. Toleranz Meine Mutter Schlauch. hat das nie gesagt. Toleranzschlauch habe ich nicht gelernt. Toleranzschlauch. Du warst höchstens drauf gestellt. Und vor allem es wird auch immer besser, wenn man das auch, wenn man es fränkisch ausspricht. Ja. Du machst ich kein weiß. Foto von mir, bitte. Ja. <lacht> nein. Pass auf, ich wir brauchen mal ein Foto äh, von ich uns. nein. Na, na, na, na, du. Äh, äh, du, dir, du kannst es mir glauben. Ich schicke es nur dir. Wir brauchen ihn Foto. Ernst, Foto, ich, wir ein Foto, Foto ein von, von, von uns. Ein Foto von uns wäre toll, aber ohne die, die, die, ja. die, die, die, die Werbe. Ja, die Schatten. stecken. alles, Ja, genau. Also wir machen das schon auch. Also ich finde. Alle drei, aber. Alle drei, ja. Von drei? Äh, schreibst du mir eine Mail? Ja, Facebook schicke schick ich dir das, oder? Ja, ja wenn, wenn, ich, wenn ich dann deine Mailadresse habe. Okay. Ja, oder warte mal, warte, ich gebe dir einfach ein Visitenkarte. Nee, ich vergesse ja. es sonst. Deswegen wäre es ganz lieb, wenn du mich erinnerst. Okay, also, ich erinnere dich sonst. Äh. Im Moment trotzdem. bin ich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen in Dauerstress. Ja, ich kenne das Problem. Hm. Insofern, ja. Nee, kannst ist du das okay. dem Ralf schicken? Ralf? Mir. Den. Menschen. Ja, wenn ja. du mir Das ist super, dann Aber haben wir nämlich gleich ein Bild für unseren Podcast. Ja, warte mal. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, da hast du, ich glaube, du hast die Augen, oder? Na ja, geht es du immer die Augen so zu? Ja, komm, lass uns mal noch eins machen. Ich mach mal die Haare auf. Ja, Baby. <lacht> <lacht> ja. So. Deco wollte ich, ich das wollte. Ja. ja. Ich jetzt komm, Namen. Ich mach's sagen. auch. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Okay. Schöner werden wir heute immer. Was? ist denn? Ja wunderbar. Ich ne, gebe dir trotzdem mal noch eine mit. Ja. Wie gesagt, die Homaira hat meine Mailadresse. Ich habe ähm, sie einfach. Ja so. Okay. okay. Ja, dann schreib mir einfach eine kurze Mail oder so. Dich finde ich ja. okay, auf Facebook. Ja. Also, tschüss. Danke. Hey, tschüss. Tupf den Schweiß mal ab. Uh. <lacht> Ciao. Ich weiß gar nicht, ob ich die gleich mal Oh, so schnell geht's. <lacht> ihr, ihr kümmert euch dann um die Ding Ja, vielleicht machen wir nochmal, so noch selber eins. Ja, ich glaube auch. Fragen einfach jemanden, der Ich glaube, ein wegen Stress. Können es vielleicht vergessen. So ein bisschen, ja. Ach ja, ja. Wahlkampf und so. Aber jetzt auch trotzdem, also die, du hast bei den, bei den Mücken, ist es ein bisschen einfacher, ähm, weil die netzig 100 also bei so einer Atemfrequenz ist es halt ein bisschen schwierig. Und, ähm, aber ja, vom Problem ist es ähnlich. Können wir dabei bleiben? Alex? Der Alex und, denkt immer noch. Ja, die Schöne, nach, ne? ja, ich versuche mir das irgendwie mathematisch vorzustellen, aber dazu. Das funktioniert nicht. Plus fünf, minus 3 mal. Ich konnte mir ja schon ist. nicht irgendwelche Extremwerte vorstellen und damit rechnen. Das hat mich. Ich weiß nicht, bei Mathe geht es halt irgendwann nicht mehr darum, um sich das vorzustellen. Das ist also das ist das, was man irgendwann einfach. Also Mathematik ist so, so richtig Hardcore-Mathematiker so. Die, sind dann, also, die haben immer gar kein Problem mit n-dimensionalen Räumen. Also, und äh, 3D kann sich jeder vorstellen, irgendwie 4D, so einigermaßen, wenn man die Zeit dazu nimmt. Und ab 5 wird es halt schwierig. Und Mathematiker reden immer von n-dimensionalen Räumen. Du hast, musst bloß einfach aufhören, dir das vorzustellen und einfach denken: okay, das gibt's halt. Aber es gibt Leute, die sagen, die können sich das vorstellen. Wir spielen übrigens auch immer 4 Gewinn, kennt ihr, oder? Ja. Und es gibt die Mathematiker spielen äh, dreidimensionales 4 Gewinn, mhm. kann man sich noch vorstellen. Und die spielen das auch in höheren Dimensionen. Okay, ja. kann das ich kann mir Bei den 3 d Tetris hat es bei mir immer manchmal schon aufgehört. Ja. <lacht> Block Out. Block Out ja. war das, auf dem, auf dem Amiga gibt es ja, das. Ja, ja, ja Das ja. war ja. toll. Mein Amiga läuft auch noch. Das Meine auch. Und mein oh. C64 mein oh, verkauft. Ja. Mein CP, das läuft auch. Oh, super. Mein C64 läuft auch noch, ja. ja. Ja, wir haben wir ja wollten nämlich schon lang mal einen Videopodcast machen, wo wir C64 und Amiga spielen. Ja cool, ich bin dabei. Also meiner läuft wirklich noch. Wir machen ja vom Chaos Computer Club ab und zu mal so spiele nächte ähm, und das ist schon nice. Schlimm, die gibt es ja auch noch. Also ja. hier, hier gibt bisschen. Genau, ja, ja. Die so. Nerd, Nerd, Nerd. Und Labor 23 gibt es ja Aber ist halt jetzt an der Uni oben, oder? Wir sind, wir waren früher im Club L. Oh, da war das war halt cooler. Nee, ja. oben ist so echt ein schönes. Ja, so Donnerstag sind dann. wir eben oben an der Uni und äh, das, das Hacker der Hacker Space ist ja äh, ist Labor 23. Ja. Gibt's noch? Gibt's? Hallo, von den hört man eigentlich gar nichts mehr. Doch, die gibt's noch. Wir bauen jetzt irgendwie eine Installation für, also was heißt wir, ich habe momentan null Zeit. Ja. Ähm, die bauen eine, eine Installation für die Mainfrankenmesse, bin mal gespannt. Okay. Somit, äh, leuchtenden Tischtennisbällen in 3D-Formationen, die man programmieren kann, wie die leuchten und dann so tolle Dinge bauen. Guck mal, die halten die Flyer fest. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal zu meinem Auto gehen und andere Flyer holen. <lacht> wir ja, wollten ja, doch nichts mit Politik machen. <lacht> Aber wir können auch langsam mal... Ja, können lernen. wir auch. So Stunde, haben die Stunde schon, glaube ich. Oh, sorry. Also, Mathis, oh, nein, nein, nein, nein. nein so was nicht gemeint. Man immer nicht so einen Blick in die Zukunft. Okay. Also aus der Doktorarbeit natürlich. Die bald ist. mal fertig ist. Nee, ähm, beruflich, ähm, was, was macht dir gerade besonders cooles, was so, was man sagen darf natürlich? Ja, sagen darfst du da fast alles. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Geheimnis ist. Äh, ja, wir haben jetzt, also wenn du, wenn du Industrieaufträge hast, oder du, dann ist das schon mhm. vertraulich, aber dann rede ich einfach prinzipiell gar nicht mhm. drüber. Ähm, aber Forschungsprojekte sind ja auch staatlich finanziert, da hast du auch immer eine gewisse Pflicht auch darüber zu reden, was man da so macht. Und was macht ihr jetzt gerade ähm, also besonders ich ich ja, cool? Besonders cool. Also ich baue momentan eine Augmented Reality Anwendung, mhm. wo du, ähm, also wir haben so einen hoch Genaues Positionierungssystem und ich habe so ein Tablet, das hat eine Kamera und ich kann mit dem Tablet rumlaufen, durch das Tablet quasi durchgucken und dann virtuelle Dinge da rein projizieren und um die rumlaufen und so auch hoch und runter gucken und die anschauen. Mhm. Das ist das, was wir gerade bauen. Das gibt es zwar auch schon, aber das haben wir mit unserer Technik noch nicht realisiert und da kann man dann sicher ja ganz spannende Sachen machen, wenn sich das, was wir da virtuell auch rein projizieren, auch noch bewegt oder so. Okay. Und ähm, das wäre cool, wenn das irgendwie mit Google Glass mal realisiert also wäre, dass du quasi wirklich irgendwie, also du denkst, da ist ein Baum und da ist gar keiner, ne? mhm. oder du denkst, da ist so ein Mensch oder irgendwie so, so, so. <lacht> oder was halt also für museale Geschichten, also für, für Museum oder so, was ich ja immer noch haben will, aber was momentan mit der aktuellen Technik nicht geht, so eine Brille, die du aufsetzen kannst, so eine Videobrille und dann läufst du durch Würzburg. Und du läufst aber nicht durch das Würzburg von heute, sondern das Würzburg 1700 war das auch immer oder so. Ah, das wäre geil. War, war das mal, das hab ich, gibt sowas nicht, glaube ich, für das Dresden vor dem Angriff. Aber noch nicht, dass du rumlaufen kannst. Also du kannst nee, du kann, ich kann virtuell da durchlaufen, genau, also du ich kann mich dann. durchklicken, Ja, aber genau. ich kann auch nicht rumlaufen und sehe es dann so. In Würzburg gibt es auch eben Reproduktionen von, von alten Stadtbilden ja. und alles, ja. aber es ist, glaube ich, gerade mit Würzburg, mit dieser bewegten Geschichte, ich war vor kurzem im main oben, da haben ja auch alle, alle diese ganzen Modelle von den verschiedenen Situationen, mhm. haben wir ja. Und das fände ich cool, wenn wir irgendwie, und das kommen wir sicher in den nächsten fünf Jahren so weit, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie so eine, wird nicht Google Glass sein, wird irgendeine andere Was Brille immer, sein. Oder? wo ich dann zwar die Leute und die Hindernisse und die Autos irgendwie sehe, aber das übersetzt das. Das heißt so ein Auto und das übersetzt es als Pferdekutsche oder sowas. Mhm. Weil sonst habe ich ja Sicherheitsaspekte wieder, ne? Und die Leute, die ich sehe, die sind auch nicht so angezogen, wie sie angezogen sind irgendwie, sondern halt ähm, so in, in keine in Ahnung... In der Mode der damaligen Zeit halt. Wo du halt dich hinversetzen willst, also bis zu den Neandertalern. Ja, <lacht> okay. gefahren. Das wäre doch cool, oder? Sowas, wenn ich... also sowas fände ich saucool. So also ich mir der Ralf ja. hat ein Fell um den Bauch. Ja, also das geht natürlich, weil du das hast. Du hast ja. Das will jetzt niemand wissen. Das, sag das nicht, du kennst unsere Hörer nicht. Ja, okay, gut. Ich weiß, dass du das nächste Mal beim Block, äh, Geblockstag dann kriegst. Dein Fell. Okay, ich fürchte, dass. Äh, ja, nicht mal der, der, der König, sondern der Stammeshäuptling. Ja. Siebenhäuptling. Also mit, so mit so einer Keule. Ja. Die Blockkeule. Na, ja, also ich glaube schon, dass das magbar wäre. Zum Beispiel gibt's so Teile für dieses, also im Bereich Virtual Reality passiert gerade unglaublich viel. Stanford ist zum Beispiel da auch relativ, und MIT sind da relativ intensiv auch mit Forschungsgruppen dran. Und interessant ist es ja erstmal für Computerspiele. Mhm. Also dass du halt quasi virtuelle Realität wirklich virtuell hast. Also keine Ahnung, ist neue Tomb Raider ist draußen oder so, und läuft läufst dann halt wirklich rum. Und die haben zum Beispiel auch Feedback-Mechanismen, dass du wirklich rumlaufen kannst und dich dadurch bewegen kannst und so. Das hat ein Kumpel jetzt bestellt. Ich hoffe, ich freue mich schon drauf, wenn das kommt, weil wir werden, äh, ich habe vorhin schon gesagt, ein bisschen Spielkinder sind wir schon. Wir werden das natürlich äh, auch äh, mal ausprobieren und was man da für interessante Sachen mitmachen kann. Und die Tendenz ist natürlich, dass das dann auch in Echtzeit, während du normal rumlaufst geht. Also... Das Einzige, was halt dann interessant wird, bist du dann nicht zugeballert von Werbung oder so, wenn du so einer virtuellen Realität rumläufst und so. Bestimmt. Ja. <lacht> du läufst durch die Domstraße dann kommt erstmal Medienmarkt-Werbung. Dann hast genau. du weg, weggekriegt, <lacht> was sich <lacht> hat, aber dann ist schon die gibt's vom... Virtual Ad Blocker gibt's dann ja genau. Mhm. Genau, aber <lacht> <lacht> ja, aber sowas ist doch echt, also ähm, in die Richtung, wenn wir uns, denke ich, bewegen jetzt, gerade wenn die, die Miniatur, Miniatur, Miniatur, Miniaturisierung. Miniaturisierung, siehst du jetzt? Es ist ja kein englisches Wort, was einfach ist. <lacht> Vor allem das Schlimme ist, manchmal kann ich das Englische leichter aussprechen als das Deutsche. Ähm, aber ja, nee, also da gibt es sicher einiges, was ich da tun würde und ich glaube, äh, ähm, das wird spannend sein, da irgendwie Forschung zu machen, was vor allem erstmal bedeutet, Dinge, die gehen und irgendwie cool werden, mal auszuprobieren und mal schauen, ob es einen Markt dafür gibt. Ähm, oder ob äh, das auch Leuten helfen kann, helfen kann oder so. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Ideen noch. Also ich liebe meinen Job. Ähm, ja, schon. Äh, das macht schon Spaß. Dann bedanken wir. Doch ja, bedanken wir uns mal. Bei dir, Doris? Ja. Prost. Den Prost. <lacht> genau, da CSU-Gesöff. Das ist echt eklig. Ja, das ist sehr also, cool, das, das ist immer eklig, egal welcher Partei. Nee, das ist, das ist halt Energy-Drink. Ich glaube, es ist kein echtes Recht. Magst du das überhaupt nicht? Mit. Ich glaube, ich kann Unterschiede Unterschied schmecken. Mhm. Wenn du mir da Also ganz ehrlich, wenn du, mein, wenn du mein momentanes Arbeitspensum mit 40 Stunden normaler Job plus ungefähr 40 Stunden Wahlkampf ähm, siehst, ohne Koffein, ne? Weil das ist schon schwierig. Ich bin Lehrer, ich weiß, was Koffein, <lacht> was Koffein <lacht> ja, <im> bedeutet. <lacht> Jetzt, meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß, dass da sehr viel Arbeit auch drin steckt, aber äh, im Vergleich zu dem, was ich momentan ich so mache, ja. glaube ich, ist es äh, trotzdem... Ähm, und wenn Besser ich da die Terminkalender sehe, egal von wem, die sind nicht so brutal, jeden Tag was anderes. Du hast jetzt bis zur Landtagswahl jeden Tag einen Termin, 25 oder? Tage noch, beziehungsweise, obwohl wir haben nach sechs, ich habe einen Counter in meinem Handy, der runterzählt. 24 Tage dann offensichtlich nur noch, bis zum 15. September um 18 Uhr, weil das brauche ich dann ab und zu mal als, Informat also als, als Motivationsstütze. Ja, ich habe heute zum Beispiel drei Termine und normales Arbeiten gehabt. Also heute früh MS Wissenschaft. Mhm dann wieder auf die Arbeit und dann jetzt hierher und ähm, jetzt noch auf eine Veranstaltung und dann gehe ich wieder auf die Arbeit. Dann gehst du wieder auf die Arbeit? Ja, ich muss noch einiges machen. Schläfst du auch in der Zeit jetzt? Oder? Ja, halt deswegen der Hinweis auf das Kopf ja, ja. <lacht> Nee, ich schlaf schon, du musst auch. Also du kannst ja nicht, also wenn du, wenn du total abgehetzt und, und gestresst bist, das bringt das auch nichts. Weil das hält ja vielleicht wach, aber das… Ich ja. habe festgestellt, also das ist jetzt auch schon wieder so schlimm, aber ich habe festgestellt, ich kann besser, Politik unter Schlafentzug machen als ähm, Forschung. Also offensichtlich ist Forschung doch noch komplizierter als Politik. Ich brauche mehr intellektuelle Leistungen. Ja, oder ich kann es in Anführungszeichen besser, auch unter Belastungen. Hm. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich finde beides geil. Und wenn ich jetzt halt dann hauptberuflich nicht mehr Forschung mache, sondern halt hauptberuflich irgendwie Politik, dann gibt es ja eben auch, und das hast du wunderbar auch angesprochen, die ganzen Bereiche musst du auch politisch dir mal angucken, mhm. was machst du damit. Und das fände ich halt nicht schlecht, wenn da ein paar Leute mit drin wären, die zumindest technisch wissen, wie das funktioniert und nicht irgendwie ähm, nicht wissen, was ein Browser ist. Ich will kein schlechtes Wahlergebnis wünschen, aber eigentlich ist doch die Forschung, des Ding, oder? Du bist also, schon sehr leidenschaftlich dabei. Ich bin eigentlich bei allen Sachen, die ich mache, sehr leidenschaftlich mhm. dabei, weil sonst würde ich sie einfach nicht machen. Aber äh, da ist auch schon viel, also es steckt unglaublich viel Arbeit drin, bis so ein Ding auch mal funktioniert. Ja, das, äh, das ist also das ist eine sehr, sehr lange Durststrecke, bis du da irgendwie Dinge hinkriegst. Und äh, du hast trotzdem immer das Gefühl, ja, äh, die großen Probleme der Menschheit löst du damit jetzt gerade nicht. Ob du das in der bayerischen Politik tun kannst, ähm, ist noch mal die andere Frage, ja. aber du hast andere Hebel, wo du sagst, so ey Leute, in dem Bereich müsste ich dringend was tun, Stichwort Breitbandausbau auf dem ländlichen Raum oder so, wo ich irgendwie, wenn ich im Stimmkreis Kitzingen unterwegs bin, Haarausfall krieg vom mangelhaften Handyempfang. Also das ist echt schlimm, das ist wirklich schlimm. Ich habe dann so richtige Entzugserscheinungen, wenn Schwitter nicht geht. Ähm, ja, dann äh, denke ich mir, okay, da kann ich wenigstens dann wirklich gleich was ändern. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht. Doch, doch, da bin ich. So der funktioniert einfach und gut ist. Nee, der funktioniert nicht einfach. Also, ja, aber dann du, man stellt sich das mal, immer so leicht gut. vor. Es ist Nein. jetzt nicht. Äh, also da steckt schon scheiße viel Arbeit. Ja, ja, das, ne? das ist mir schon klar. Aber dann läuft es halt, dann läuft er halt. E Nein, auch das stimmt nicht. Wir ah. haben also die eine, die eine Maschine, die <lacht> wir haben, äh, die muss man jetzt ein paar Mal transportieren. Und jedes Mal, wenn du mit dem Auto durch die Gegend gefahren hast, ist irgendwas anders kaputt gewesen, weil irgendwie mal ein Pin abgebrochen ist oder irgendwie was keine Lust mehr hatte oder so. Da ist sehr viel ähm, man mal Klebeband und Spucke irgendwie in so Forschungssachen also auch noch. Nicht die Politik also. Naja, also du brauchst ja, ja einen Prototyp, du brauchst ja noch kein fertiges Produkt, der einfach immer das tut, was er soll, sondern bis du dahin kommst, dass er zuverlässig das tut und immer wieder das, wenn du dasselbe machst. Das ist ein sehr, sehr langer Weg, weil da ganz viele Störfaktoren drin sind, die dann halt heute mal keine Lust haben zu funktionieren. Sie also sagen mal, ab und zu hängt es von der Mondphase ab, ähm, ob das Ding gerade Lust hat oder nicht. Also wirklich, wenn du manchmal so Fehler suchst, da wirst du einfach wahnsinnig. Du ja, musst nur die Astronomer mit einschalten, weil ist da wirklich was mit ein Mond. Ja, deswegen haben wir ein weiterer Grund, warum wir diese glückliche Kombination zwischen der Space Group. <lacht> nee, aber das wirklich bei Hardware-Entwicklungen, das ist manchmal, da steckt der Teufel derart im Detail, das ist nicht mehr feierlich. Deswegen, wenn das irgendwie alles super das tut, was es soll, zum Beispiel heute auch auf dem MS Wissenschaft waren einige Exponate von Fraunhofer haben nicht funktioniert. Ähm, weil die Tablets hatten irgendwie nicht die richtige IP-Adresse. Aber ich, das habe ich dann wenigstens rausgefunden, dass der eine kein DHCP gekriegt hat. Ähm, aber weiter bin ich nicht gekommen. Ähm, ich habe nur verstanden. Ich habe auch schon guter Also okay. Ich ja, aber also, und das ist halt, es Es funktioniert, äh, bis das wirklich zuverlässig <lacht> und in allen Lebenslagen und auch für meine Oma funktioniert, äh, das ist sehr, sehr weiter mehr. Weg meistens hin. Und der kann auch eben mal ziemlich steinig sein. Das heißt nicht, dass ich das nicht machen will, aber es dauert halt vor allen Dingen. Trotzdem wünsche ich auf beiden steinigen Wegen viel Erfolg. Mhm. Danke auch. euch auch. Also, ich meine, jetzt ist ja richtig für mich ja richtig geehrt bei der Würzmischung hier. Darfst so du ah, auch sein, ja. Ja. Ja, ja so das ist Haben schon nur 89 Leute geschafft. Ne, jetzt mal. Na, so 85, 85. 85. Ja, vor nee, ja, allem also so richtig Outdoor. Wahrscheinlich klingt das alles total scheiße. Das werde ich nachher <lacht> so ein <prämieren> Frippname <lacht> Das ist ein Monster. -Gerät. Haben wir gar nicht gesagt. Also, ja. heute ist das ja. Zoom ja. H4N. Ja. Das erste Mal im Einsatz. ja. Jetzt ist halt die große Frage. Wahrscheinlich klingt das. Naja, wir werden sehen. Ich höre mir ja. das dann, wenn du das so fertig toll, hast. Ich finde es toll, sie klingt wahrscheinlich. Ich habe mein Outfit für morgen entdeckt. Ein Outfit was hast du morgen? Ah Weiß ja, nicht. okay. Ja, ja. Ich habe es nur gesehen. <lacht> <lacht> ich dachte, morgen ist irgendwas Spezielles. Nee. Ja, nee. nee aber ich glaube, der, der muss so rumlaufen, oder? Ja, ich, ich hoffe für ihn, dass er es muss. Nicht, <lacht> ja, dass er es will. Ja, ich meine, also weißt du, okay. es ist ein freies Land. Ja, hat auch Nachteile, wie man sieht, aber gut, da müssen wir mit wie leben. Wieso Nachteile? Was ist denn Nachteile? Es gibt auch in seiner Größe. Ja. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Gut, dann verabschieden wir uns, wir ja, lässt ja also. hier noch ein bisschen weiter. Tschüssi. Ähm, Alex, mach's gut. Mach's gut, Ralf. Doris, äh, auch. Viel Spaß, schönen Schau, Abend noch. man sieht sich, hört sich, äh, liest sich. Ja, ja, hier hört man uns erstmal. Ja, dann. aber äh, dann liest man sich gerade so Menschen kann man auch noch fragen, ob sie nicht irgendwie auf Twitter oder anderen Dingen mal mit einem reden wollen. Ja. Ja, das, darf oh, das darf man, auch mit man mit uns gerne machen. Ne? Ja, ich meine Oma und meine Mama und ähm, alle Menschen, die Twitter haben, folgt doch mal der Aschenbrennerin. Genau. Und uns <lacht> sowieso. Das machen sie eh schon. Ja, euch ihr seid halt einfach cooler als ich. Das stimmt ja. Ja, das <lacht> fürchte ich auch. Das kommt ja gleich in fünf Minuten. <lacht> <lacht> Dann wünschen wir allen ja. einen schönen Abend und danke fürs ja, Tschüssi. Tschüss. Danke, ja.